Nach der Sommerpause. Das so, ist aber Du liebst das Ding. Gib ihm was an. So, Heute Morgen. Ja. Äh, ja, oder wie auch immer. Ich kann mal so ein schauen. Hat jemand was dagegen, dass der Stream läuft? Hat man das offiziell? Okay, alles klar. Ich höre nichts mehr, ich kann nicht sein. Aufzeichnen <lacht> <lacht> Äh, wer möchte moderieren, kann ich zu Neuen aufmachen. Okay. Danke. <lacht> Nein, du musst fragen, ob es Widerspruch gibt. Gibt es einen Widerspruch, dass ich die, äh, dass ich die, die Wortklauberei äh, für, führen, lenkend? Äh, Nein, ist, ist okay. Gibt es einen Tagesordnung? Also, es gibt, glaube ich, einen Tagesordnung. Ähm, Na, also ich ein, wer macht Protokoll? Ich weiß, den ja, kommt der ganz schön. Ich mache so ein Video. So machen wir auch nichts gegen. Ja. Und zu mehr Platz. Wir ja. brauchen ein Protokoll-Druiden. Wer hat einen Laptop ja. dabei? Ich mache noch Thomas Antworten. <lacht> ich kann es einsetzen, <lacht> nicht L schließen. Ja, links da. <lacht> Ihr könnt euch ja überlegen, wer Protokoll macht. Ja. Ja. Dann sie Machen nach aber halt ein Das ist auch Das ist Was lass für ein Kranker, Freis. Das so oder? Das macht doch kein normaler, Mensch sowas. so was. Doch schon. Nee, dann müsste ich schalten, glaube ich. würde ich schalten. Eins, zwei, minus zwei. was was Wer sowas macht, der führt doch keine Kinder und schreibt doch Protokolle. Ja, ja. Okay, machen wir ganz einfach. Wer ist dafür, dass der Florian Protokoll führt? Der ist untergeschäftigt, aber andere Sachen Ja, also, falls, falls es keinen Widerspruch gibt, führt Florian Protokoll. Markus, du hast auch einen Laptop, lässt du lässt es nur. Ja, Mal, Wo geht's denn noch? Ich habe dir letztes Mal nicht da gewesen. Was ich denn noch an? Kann mich erstmal jemand aufklären? Es, wir haben, ich ja, wir haben schon hatten das der vom letzten Mal? Letzte Hui. Letzte Woche hat das gemacht. Nicht letzte Woche, vom letzten Mal. Das letzten letzte letzte letzte letzte Kreisgebühren. ja. Das war, hatten ja keine Themen. Wir aber nur ein Das Themen eigentlich. Sei es folgendes im Postfach oder es gibt nur eine. Das letzte Kreisgebühren ist ja durcheinander gewesen, weil ich ja irgendwie äh, was gemacht hatte, <lacht> was nicht sehr zeitlich in <lacht> den Rahmen gesprengt hatte. Letztes Mal, also, letzte Mal. Mal wurde nicht gestreamt. Letztes Mal äh, ich, war ich spät und ja, genau. weil ich gerade dabei, war um meine Festplatte zu kopieren. Jetzt Ich glaube, dann habe meine ja. zwei Punkte. Das ist auch von heute. Ich meine, wenn du machst, dann, dann, dann hast du äh, Hast du das andere gegorfen, oder was? Ja, da sie du quasi die Falsche, ich falschen Plänen, weil auch noch zwei Punkte weil nicht auch als zu war, auch für den zweiten Ah, können wir das einfach halt hochkopieren? Ja, ja. Das, das, hat, das, hat das, das mal ja, deswegen, aber ja, dann habe ich, denke ich, ähm, Ich schätze den anderen Punkt, genau. Ja. Mhm. ja, das hast du Zugriff auf das Bett. Und dann äh, komm ich ins Netz rein. Warum auch immer, es ist mit Lahn -Anschicht. Das das genau, der Geunheit war Ja, sind jetzt drin, wenn man das das zu fest ist, ist doch genau. Ja, das yes. war ein Brief äh, der, der AGE-AZE ist das? Ist das äh, inhaltlich ist das, ne? Ja, wirklich nee, so äh, äh, Brief age A, Z, E. A, E ist okay. e. Arbeitsgemeinschaft, ACD ist Hilfe zur Erziehung. Wenn es ein bisschen älter sollte, glaube ich, den Landesverband weitergegeben werden. Ich habe es noch älter jetzt auf der Tagesordnung. Ich habe auch noch was. Ja, mit Thomas auch kommt äh, die, die auf. Ja, beim Thomas weiß ich nicht. So haben wir jetzt immer ja, zwei. Haben wir jetzt ein Protokoll zu Ja, sind schon zwei. Dann muss ich das jetzt direkt <lacht> <funktioniert> auf sechs <lacht> sechs schreiben? Nee, da würde ich 80 schreiben, weil wenn das hier ist. Minus zwei, Minus. Dir die, Marke, dir die zurück, mit. Oh, von mir gibt es auch noch zwei. Kannst du nur weitergehen, bitte. Oh, Ich glaube, der hat gleich wieder zwei Screens. <lacht> das nächste Mal schon. Und, ja. den, und den Rest versäufst <lacht> ich auch mal. Ich glaube, der Screen hm? jetzt haben wir vier, fünf, sieben. Euro reicht. Okay. Also das weg. dann, dann ich den ich einen, dann... Äh no. <lacht> Okay, dann haben wir den letzten Antrag, den wir schon wieder rausnehmen. Welchen Anteil ist denn jemand? Ist ja, du subtil gemacht? Wir haben gar nicht abgestimmt, aber es wurde schon vorher den Fakten geschaffen. Okay, super. Deswegen Wie ist das eigentlich, ist es, schon, wenn der Sitzungsseite Geld für sich hier? Ich bin ja kein Sitz. Ja, im Moment. Ich, muss, ich bin ja Shizu. Ich bin ja sowohl verdammt so, als, als auch... Ähm. Okay. Ich, ich, hätte, ich hätte noch eins. Äh, LPT und sonstige. Wo haben wir es denn noch sonstiges? Ja. Äh, Orga, ja. würde ich sagen. Orga? Ja, komm, ich da. Kommt also die die haben A wir, A haben wir Ja, schon. Ja, ich weiß nicht, ob ich da hier jeden Der steht fest, der LPT. Der liegt am letzten Wochenende im Juli und konkurriert halt eben mit der Freiheit statt Angst in Berlin. Ich würde sagen, NRW wird sich bis auf einige prominente Leute wohl eher nicht und jeweils nach Berlin. Ist ist nicht Ende August. Nee. Ende Juni. Nee. Nee. Ende Juni ja. gelesen. Das ist ja diesen Monat schon. Ende August gekommen. Nein, Ende August, August. Nein, okay. August. gelesen. Nein, August August. Ja. Von mir ist auch Ende August. Ja. Jetzt mal okay. okay, ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserem sich der eigentlich also auch Kreis heißt. Ähm, ja noch Stammtisch heißt. Ich denke, wir ziehen jetzt die Tagesordnung durch äh, zügig, damit wir dann auch, auch in den möglichen noch kommen. Ja. Dann ähm, Gäste sehe ich gerade, wir haben keine Gäste da. Vorschätzungen brauchen wir dann auch nicht. Streaming äh, wir Hinweis wird schon, schon abgestimmt. Äh, wir sind im Com, ja. Vielleicht können wir es ja auch mal Stream erwähnen, dass wir hier im jura im Com-Zentrum sind. Sie sollten das in Zukunft vielleicht auch mal aufsuchen und finden. Ja, sollen wir sollen nicht nur einmal im Monat kaufen, sondern uns jede gehen. Woche hier antreffen. Wir sind jede Woche hier. Und hallo München! Hallo Christopher! Ja, okay. Dann können wir direkt zu den Berichten übergehen. Hallo Thomas. Hi! Ich hoffe, dass der Sound äh, einigermaßen ist, aber. aber Hallo Stream. So, Berichte Bericht im Kreis Bühren. Wer möchte den Kreis Buren vorstellen? Tja, dann bleibt dann an mir hängen. Ja, also wirklich Belastbares gibt es, wie gesagt, nur in dem eben schon genannten Link, der auf der Webseite der CDU steht, mit dem Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen, die halt eben dann eine gemeinsame Mehrheit für die nächsten vielleicht nicht sechs Jahre im Kreis Verabschiedet haben und uns dann morgen bei der konstituierenden Freisitzung damit äh, ja quasi äh, ihre Vorgaben liefern, weil sie halt eben schon damit angesagt haben, welche Ausschüsse es gibt, welche Größen etc. Man kann sagen, im Großen und Ganzen gibt es organisatorisch nicht viel Neues. Ja, wer sich das Programm anguckt, man sieht, äh, CDU-Programm ziemlich grün getünft, äh, auf uns kommen noch ein paar Ausgaben mehr zu. Ja, kann man irgendwo so zwischen den Zahlen da auslesen, weil da sind einige Sachen, die man gerne hätte. Ich wüsste nicht, wovon man sie so einfach bezahlt. Weil von Einsparen steht da gar nichts. Äh, ganz konkret werden sie auch nirgendwo weder beim ÖPNV noch sonst gegeben. Ich glaube, das Einzige, was ich aus der Presse noch habe, ist, dass die K29 nicht kommt, weil die Grünen da absolut gegen waren. Und die CDU sich darauf eingelassen hat. Das ist das Einzige das wirklich Konkrete, was ich gehört habe. Ansonsten ist da alles noch... Da gucken wir mal, was hinter der Sommerpause. Ansonsten kann ich hier kreistechnisch nur davon berichten, dass halt eben im Forschungszentrum ein netter Empfang war, auf dem wenige Leute vom Kreis waren, nur halt eben ein paar Kreistagsmitglieder. Ansonsten war es eine Veranstaltung auf Bundesliga-Niveau mit einigen Bundestagsabgeordneten, sehr viel Forschungsprognetz etc. Aber auch da war halt eben politisch nicht viel rauszuholen. Und ansonsten ist da erstmal nichts zu sagen. Politische Arbeit fängt, ja, wohl erst nach der Sommerpause an Okay, ähm, Fragen? Erstmal ich sehe keine Wortmeldungen. Dann würde ich sagen, wir wissen wir was über Dürren? Ich meine, ich kann ein bisschen zu Dürren sagen, was passiert ist jetzt bei der Konstituierung? Da ist ja, sind ja die Mehrheitsverhältnisse anders gelaufen. Da hatte man die Traute zu einem neuen Bündnis an der bisher regierenden CDU vorbei. Da waren die Grünen auch bereit, ein Risiko zu geben. Da haben wir jetzt so ein schönes Führerbündnis aus Rot, Grün, ja, Doppelrot und, und, Rot. und Gelb. Und hier. Äh, die Sache läuft eigentlich, darauf hinaus, dass wahrscheinlich die SPD einen Angriff auf das Bürgermeisteramt erstellen will. Und es äh, sind jetzt ein paar Flöcke anders eingerammt worden. Muss man mal sehen, was da passiert. Und da reicht, ein erstmal, glaube ich, abwarten. Okay. Auch hier relativ wenig Fragen momentan. Gehen wir direkt weiter zu Jüdisch. <lacht> Herr Reinguck, Peter. Wie meine streichen? Hm? Gibt es äh, noch Kuhstreffen äh, in Jüdisch? Ja. Kuhstreffen gibt es nach wie vor, werden wir auch weiter beibehalten. Da kann ich sagen, da haben wir vielleicht beim nächsten Mal auch einen neuen Piraten, der da hinkommen. Wir haben nämlich seit April ein neues Mitglied. Das heißt, ja, aus haben Wir haben wieder einen Kitz abgeraten. Ich war auf jeden Fall interessiert, als ich die Termine mitgebracht habe. Muss man mal mal mit oder so? Nein, ich habe es äh, gelesen, weil ich hier und damals schon die Mitgliederliste kontrolliere. Okay, würde ich dann ein Komiteur oder so ein empfehlen, bin Dann ich... Thomas? Nein, nein. Ja. Nein, nein, nein. Wir hatten gestern, wir hatten gestern eine Stadtratssitzung, hatten einen Hauptausschuss. Letzte Woche hatten wir Rechnungsprüfungsausschuss. Das ging relativ flott. Das ging in einer Stunde war das vorbei. Da wurde uns quasi der Haushalt erläutert, der wurde quasi auch einstimmig dann durchgewunken. Gestern bei Hauptausschuss, da wurde quasi nur die Anzahl der Vertreter des Vorsitzenden, also in dem Fall vom Bürgermeister die beiden Vertreter für den Hauptausschuss vorgeschlagen und dann auch gewählt und im Prinzip war es das auch schon. Jetzt haben wir auch so eine Pause und es geht Anfang September weiter. Der war nicht. Das ist alles so ein bisschen ruhiger als bei euch hier. Oh. Hey. Hallo. Hallo. Hallo. Ich weiß auch nicht, dass der Stream läuft. Okay. So nicht Kann man da was fragen? Ich sehe keine Hektik bei Fragen stellen, denn wörtlich ist es durchgesprächend. Kreuzau. Kreuzau. Ja, ähm, auch mal durchstreichen oder löschen oder so. halt ähm, ist kein Ratsmitglied mehr. Ich du auch nicht mehr äh, sonst sich im Kreuzau politisch engagiert? Input ich corrected: Wirklich sind, dass da dass das stehen bleibt, überhaupt nachfragen. Ich weiß halt ja nur, dass irgendwie es wohl so ist, dass die CDU gleich Besitzer hat wie äh, Rot-Grün und die FDP quasi jetzt zunehmend an der Lage spielen kann. Hm? Oder irgendwie wie viel für den Bürgermeister hat die CDU wie die anderen. Manchmal meint die FDP, das da welche Themen ihr die am die besten gefallen und dann. Äh, ich meine, die wurden auch in Laufen, nicht so ja, so. politisch oder sonst ich kann nicht meistens nicht in Rats-Team sind oder Verpendens-Team. Es gibt ja, glaube ich, auch da einfach keinen, der irgendwie Engagement zeigt oder sonst was. Für also, wenn jemand in der Lage ist, das durchzustreichen, ich habe keine Durchstreichtaste. <lacht> also, das ist ein mal einfach. Warum macht sie ja auf der Hand gut so permanent? <lacht> Ja. ich bin dafür, die auf äh, die zu streichen, wenn es da irgendwas nur gibt, so. Wir du... sind ja nicht, kann man ganz rausnehmen. Nee, ganz rausnehmen. Warum sollen die denn da noch stehen? Ja. Bei Richtung kann man ja sowieso immer noch darüber. Ja. Ja. Ja. Wenn was ja. sein soll. Ja. Thomas? Ja. So, ich sogar noch ein Stück weiter. Ähm, ich sage bei Berichten, lass es uns so machen, dass da oben Kreistag steht. Ähm, und dann vielleicht noch Stadtrat weil das, das die kommunalpolitische Arbeit ist, die uns jetzt interessiert. Und das andere ist halt generell irgendwas, was am Stammtischen passiert, in Aktionen oder sonst wie. Das sollte man vielleicht nicht an einzelnen Orten festmachen, sondern einfach äh, gibt es sonst noch was. Ja, könnt ihr vielleicht einfach umfassende äh, äh, Bericht aus dem in Klammern bei Bedarf. Ja. Ja, also müssen wir das abstimmen? Oder? Wir warten einfach, ob irgendjemand was dagegen sagt. Ja. Sonst macht man ja. das nicht. Das kann ich abstimmen. Das ist halt genug, ne? Ja. Es gibt keine Gegenabonnenten, kein Mensch, kein, kein, kein, kein, kein ja. das auftritt. Dann können wir das so Lässt sich ja schnell auch wieder ändern, wenn, bei, wenn der Bedarf sich ändern sollte. Wobei da war jetzt gerade noch AK da jetzt gerade und hat ja unten auch noch das ist ja auch das ist kein Name ist verzahnt alles ich hätte noch ähm, ich hätte noch eins ähm, bei Kreistag ähm, ist eigentlich nicht alles wir sollten vielleicht äh, vielleicht auch noch äh, dann jeweils jeweiligen Unterpunkte, äh, Berichte aus den Fraktionen, weil da können ja Punkte sein, die gar nicht im Kreistag oder im Stadtrat vorkommen. Wo, wo, das heißt nur, wo das nur Absichten meine, sind. Also ich meine, da, das, da diejenigen, die darüber berichten, äh, das wahrscheinlich eh in Personalregion machen, ähm, Jetzt sehe ich da jetzt nicht so die zwingende Überschneidung? Du wisst, glaube ich, was gemeint Wir Können äh, sagen, das natürlich Namen nicht, nicht ändern? Muss, muss nicht unbedingt sein. Wir haben schließlich auch sachkundige Bürger in beiden Gremien jetzt. Gut. Dann lass uns einfach halt Namen nicht ändern. kreistag schrägstrich Ja, ja. Dann kommt das bloß, dass das Ja, ja. Und schreibt kreistag schrägstrich statt, Kreis, statt der dämmung also auch, Was ich schön finden würde, bei Berichten noch von den Verwaltungsberaten zum Beispiel an zu hören, die zum Beispiel äh, gerade geben, das ähm, dass wir neues Mitglied haben und so weiter. Das fände ich ganz gut. weil Das sind die Informationen, die ja nur die den Verwaltungsberaten geben kann. Das fände ich schon ganz gut, wenn das ihr mal ein bisschen äh, kleine Zwiegespräche geschlossen. Okay. Was macht Thomas? Habt ihr euer Zwiegespräch geklärt? Okay. Nur zwischen Stadtrat-Winning-Fraktion und Kreistag-Fraktion. So. Ja. ja. Habt ihr eure Sachen geklärt? Dann ist der Thomas jetzt drin. Ja, als Antwort auf Reif. Ähm der ja, Punkt Request Tracker ist ja eigentlich schon so ein Ding, weil darauf greifen die, äh, die Büro-Piraten im Endeffekt zu, äh, beziehungsweise diejenigen, die die ja, sind jetzt nicht alle, könnten aber theoretisch alles Kann man ja dann ein Bericht Piratenbüro drauf machen, was zum Beispiel den Request Tracker beinhaltet. Finde ich gut, bin, ja. Und das das fast wahrscheinlich, ne? Wer macht das Postfach äh, zu teilen? Zu hm. War nichts drin. Also letzte Woche war nichts drin. Meldet sich bei dir falsch, was drin ist. Ich schreibe das normalerweise immer noch auf Twitter oder sonst Twitter, die Piraten-Düren haben. So war nichts drin. Oder sagt hier Bescheid auf der Arbeit? So was, ja. Wir, Wir haben mindestens zwei Kanäle, wo was. Ja. das auf jeden Fall regelmäßig nach. Okay, äh, ja. Am letzten Bericht, oh, Request-Tracker. Post-Tracker hat ja schon gesagt. Zum Request-Tracker kann ich sagen, kommt einiges als Lärm an. Mhm. Ansonsten ist da nicht passiert. postfach tracker nichts. Thomas hat wie schon gesagt. Andere Mitglieder sind dafür weg. Ähm, ja. Sonst wüsste ich jetzt verwaltungsmäßig eigentlich nicht viel, was da passiert ist. Also, ich habe mir mal ein bisschen auf die Suche gegeben, weil nicht nur im Request-Better sehr viel beim anguckt, sondern auf meine eigene E-Mail-Adresse kommt sehr viel. Ja, und Wenn man da ein bisschen gefühlt weiß man den Grund. Es gibt da dann ein paar Piratenorganisationen, die hingegangen sind und haben die E-Mail-Adresse im Klartext verlinkt, sodass die Bots dann auf deren Seiten wunderschönst auslesen können. Ja, das ist auch noch Verwaltungssache, aber nicht direkt aus dem Geratenloh, und zwar ähm, sind die von der Landesverwaltung, die von der Verwaltung die hingegangen haben, vor allem von, von Schatzmeister, der also hingegangen haben, diejenigen, die ähm, rückständig sind mit Mitgliedsbeiträgen, jetzt angemahnt, ähm, und zwar durch die Bank alle, die rückständig waren, außer diejenigen, die bis 2010 rückständig waren, weil damals war, wohl die Landesverwaltung so chaotisch, dass sie keine belegbaren Daten hatten, haben dann einfach den Vorstandsbeschluss gemacht, alles was bis 2010 war oder so geschenkt. Ähm, alles danach wurde angemahnt, daraufhin sind sehr viele Leute ausgetreten, das äh, habe ich über Twitter mitbekommen, das haben die immer mal wieder beliebt, ohne natürlich äh, personenbezogene so Daten bekannt zu geben. Äh, das haben aber auch sehr viele Leute bezahlt und äh, ja, das ist so der Start der Dinge da. Also, wenn, wir, wenn gerade. Unsere Mitgliederzahl in Passüren schrumpft, könnte das unter anderem daran liegen. Was aber nicht weiter schlimm ist, weil es schrumpft auf die Weise, dass halt Leute nicht mehr geführt werden, die eh nicht zahlen und sich nicht als Mitglieder befinden. Okay, da habe ich noch eine Anmerkung zu. Das war mir zum so Grund, warum ich mir die Mitgliederliste angeguckt habe. Also bei uns scheint der Effekt noch nicht angekommen zu sein. Wir haben aktuell 56 Mitglieder. haben ja auch schon mal selber. Darunter, ja, darunter, da sind halt eben. Wir haben doch damals nicht viele Antworten gekriegt. Die Sachen sind halt an den Landesvorstand geschickt worden. Da sind sogar von welche immer noch als nicht zahlend genannt. Ähm, andere, die gesagt haben, dass sie austreten werden, sind auch nicht mehr auf der Liste vorhanden. Ähm, wir haben zurzeit äh, so, eine, man kann sagen, rund zwei Fünfte haben bezahlt, drei Fünfte nicht. Und davon der größte Teil halt eben schon mehr ja, wie ein Jahr. Okay, haben wir noch Fragen von den quest zu diesem Themenblock? Sehe ich nicht. Dann ja, können wir mal anfangen zu so den inhaltlichen Themen. -Dorf. Und da ist natürlich dann jetzt, letztes Wochenende der außerordentliche Wohnsparteitag gewesen. Der ordentliche Parteitag äh, hat ja nur insofern stattgefunden, dass er eröffnet wurde, um den ABPT zu wechseln, den dann wieder zu schließen und den normalen Bundesparteitag dann auch zu schließen. Deswegen hat es also dem inhaltlich nur den ABPT, also den außerordentlichen Bundesparteitag gegeben. Ja. Äh, der Thomas war da, ich war da gewesen. Ich weiß nicht, wer c äh, da auch noch ein bisschen was mitbekommen hat. Ja, äh, für mich persönlich. Das scheint aber wohl ein weniger auch nur an meiner Treffer zu sein, weil irgendwie normale Leute auch alle fix und fertig sind. Also extrem übermüdet sind sonntags die Leute nach Hause gefahren. Ich empfinde Parteitag immer als sehr anstrengend. Und, äh, ja, wer mag berichten? Du? Ja, das ist schon. Weiter. Ja. Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Okay. Ich selber, ich, ich habe ja das Angebot genutzt und bin mit dem Bus dahin gefahren, der hier von Bonn aus gestartet ist. Ja, die Spenden haben ihn komplett finanziert bekommen, sind also gut spannend. Und wurde allerdings, äh, sind nur, insgesamt nur 17 Leute mitgefahren. Äh, wenn man es dann knallkalkuliert, wäre man vielleicht mit kleinen Bussen oder mit. PKWs ja. weiß man schon, schon wieder besser, weil in diesem Fall ist dann halt, ist immer die Problematik erstmal die Anreise zu organisieren, weil manche sehr kurzfristig entscheiden. manche können nicht äh, entscheiden, eine Fahrgemeinschaft sich anmelden, weil sie nicht wissen, ob sie irgendwo übernachten können, andere wissen nicht, äh, haben übernachtet, wissen wie nicht, wie sie hinkommen und das ist immer ein bisschen verzogen und ich glaube, das ist nicht ein Problem, was wir nicht nur in Nordrhein-Westfalen speziell mit diesem Bus hatten, sondern generell mhm. ja. diese diese Fahrgelegenheit, Schrägstrich, Übernachtungsgelegenheit. Also, wir sind mit dem Bus um nach 1 Uhr fast halb 2 in Halle angekommen. Dann haben wir mit 8 Leuten erstmal noch irgendwie zwei Taxen geholt, damit wir dann, wir hatten gerade hier noch um 1.38 Uhr die S-Bahn, hätte ich zum Beispiel nehmen können, aber wir sind mit dem Taxi gefahren, also wir waren schon ziemlich fix und fertig am Freitag, Uhr Samstagmorgen angekommen. Ja, okay, dann halt der Samstagmorgen. Ja, also das war so das übliche, das hat sich dann Alter also gelandet. Ja, und dann ging äh, es sogar für meine Fans relativ zügig los. Also wir hatten vielleicht eine halbe Stunde, also so im Prinzip 10.30 Uhr, wie immer, angefangen. Es ging zügig los. Wir hatten, ich habe ja Partei, wo das, das erste Scammer noch. Akkreditierung also ging zügig. Die war tatsächlich schon. Ich war am Donnerstag noch da und die, da wurde schon das Lief. Aber das war das halt erste Mal, ich das dass die Akkreditierung für mich auch angefangen hat. Geben. Ähm, ja. Beim Catering, das werde äh, ich komme die wichtigen Sachen kommen gleich noch also, also, ich fand das nicht unwichtige Sachen. Also, Catering, das wurde wie ein bisschen kritisiert, das dass das äh, äh, relativ wenig Leute da von der Messehalle waren. Ich weiß jetzt nicht, wie lange da einige warten mussten. Ich habe dann unter anderem mal eine Abstimmung genutzt, da habe ich dann sehr früh abgestimmt und konnte dann direkt dahin, als es nicht in der Stange war. Und die waren äh, mit einer Kasse und so, das war schon ein bisschen knapp bemessen. Äh, aber das habe ich draußen so mitgebracht, weil ich die meiste Zeit in der Halle war. In der Halle. In der Halle. Ja. Äh, was die, die Diskussion, ja, ich weiß jetzt nicht, ich, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, ungefähr, wie wir äh, Kandidatenmenschen äh, äh, so alle kannten. Es wurde regel diskutiert. Äh, man hat gemerkt, also äh, was ich äh, festgestellt habe, es ist nicht wirklich zu einer Aussprache gekommen. Es wurde im Prinzip, äh, ich fand, dass viele Wortwürsen hin und her geworfen wurden. Ähm, zugespitzt die Geschichte mit ähm, Christopher Lauer. Das war zwar das dann auch äh, alles am Samstag, oder war schon ein Buch rein, was war. Aber, äh, äh, ja, für mich als leichter Asperger-Autist und Psychotiker extrem viel sozialer Stress, laut, einfach nur total anstrengend. Und ich war froh, dass ich die Liste schon äh, äh, die, die Kandidatenliste schon sehr von auch die Wandelgeschichten, so wie äh, vorweg zum Kandidaten bin, dass ich mir da einiges schon habe im Vorfeld informiert. Ich hatte eine, eine Liste dabei gehabt, wo ich so meine Präferenzen, ich hatte schon auch eine, ich hatte, äh, hatte, äh, hatte äh, war zwei war aber ich hatte so eine jetzt von plus, äh, 5 plus bis minus äh, 5 Minus äh, gemacht und äh, war froh, dass ich das schon vorgearbeitet hatte, weil an dem Partei doch selber, wenn ich da ohne Vorbereitung nicht hingefahren wäre, hätte ich nicht wirklich das äh, mitstimmen können, weil, weil äh, ich auf den in inhaltlich wurde, die inhaltlichen Sachen waren sehr dürftig. Ja. Ich weiß nicht, was sonst noch zu so gelaufen ist. Ja, okay, Wahlergebnis, das habt ihr mitbekommen, wer gewählt wurde oder so, ist ersichtlich. Äh, so, äh, ein bisschen was für die Statistik und weil das ja irgendwie ja auch so Thema ist. Äh, so, äh, ich habe mir die Zahlen mal angeguckt, irgendwie hatte ich da immer so ein interessantes Zweidrittel zu ein Drittel sich bei den Abstimmungen immer gesehen. Und äh, naja, äh, vielleicht fällt mir später noch was an. Ja, also das war ein sehr interessanter Parteitag. Äh, das vierte, fünfte Bundesparteitag, also ich das war, auch hintereinander. Ähm, ja, gemischte Gefühle dazu. Das hat man immer auf dem im Parteitag, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich noch nie von einem Bundesparteitag in so guter World gefahren. Das lag an ja den Menschen überfahren, denn es äh, war ganz klar. Das hat man an den Wahlergebnissen gesehen, das hat man auch sonst geworden gesehen. Äh, da saßen im Prinzip zwei Parteien. Da saßen zwei Drittel in der Halle, die äh, ja, zum größten Teil mit Bussen angekauft haben. Also, äh, ich glaube, es waren mehr Bayern akkreditiert als auch die Scheiterinnen und Die haben dann äh, halt Sekor gewählt, so ungefähr, und Team Sekor und haben das auch suspendiert. Und ein Drittel äh, Piraten, die saßen links äh, hinten und davon ausgehend. Ähm, es war eine durchaus bei den, bei den Kandidatenvorstellungen, war eine durchaus aggressive Stimmung. Ähm, wenn jemand was sagte, dann war es egal, was gesagt äh, wurde, es kam nur noch an, von wem kam es. Ähm, das. Was ist von den Fragen hier jetzt? Nee. Ähm, da steht vorne jemand und redet und stellt sich selbst vor. Und, ähm, es war vollkommen egal, was da gesagt wurde, ob das inhaltlich was ist, wo Leute zustimmen kommen, Es ist einfach nur, die Menschen wurden einer Gruppe zugeordnet und dementsprechend gab es Reaktionen aus dem Saal. Das fand ich beschämend. Also so Buchrufe? Buchrufe, alles Mögliche, ja. Also, es ist Rede, obwohl sie nicht kandidiert und wird dann teilweise ausgebucht, wenn sie irgendwelche Sachen anspricht, die sie gestört haben, keine Ahnung, wenn sie persönlich angegriffen wurden oder sowas. Also, und nicht. Ähm, ja, äh, die Wahlergebnisse waren dann entsprechend, weil wirklich Menschengruppen zugeordnet worden, ist eine Gruppe durchgängig gewählt worden, von der anderen Gruppe äh, ist quasi niemand im Bundesvorstand vertreten. Jetzt hat der neue Bundesvorstand vor allen Dingen halt Sekor, Stefan Körner, für den Twitter-Namen ähm, gesagt, ja, äh, wir wollen gemeinsam arbeiten hin und her. Äh, hat auch schon erste Schritte in die Richtung gemacht und ähm, hat aber auch großmundige Versprechen gemacht, muss ich sagen. Hat, erstens ähm, sagt er halt, er ist ein klar, klarer Gegner von dem Programmen. BGE zum Beispiel legt er ab. Er war auf dem äh, Parteitag, als das beschlossen worden hat, er irgendwelche T-Shirts angezogen mit Sprüchen drauf, äh, die irgendwie das BGE lächerlich gemacht haben und was alles. Er hat aber gesagt, dass er auch die Teile des Programms vertreten möchte, die er nicht. Äh, nicht und, äh, ich habe den Eindruck, dass er wirklich äh, das Sprachwort dieses Vorstands ist. Den Eindruck habe ich ganz klar. Ähm, zumal die auch alle auf einer Wellenlänge sind. Ähm, er wird sich daran messen lassen müssen. Ich äh, warte ab, weil, wie gesagt, im Moment ähm, geht er wirklich äh, mit, mit äh, schritten auf, auf äh, den, äh, den ja, unterrepräsentierten Teil der Partei zu, um ihn jetzt mal so zu nennen. Ähm, was unter anderem daran zu sehen ist, dass jetzt die Bundesvorstandssitzung am Donnerstag auf 19 Uhr verschoben worden ist, aber dazu später. Ähm, er hat halt wie gesagt auch vollmündige Versprechungen gemacht, wie das, äh, keine Ahnung, dass wir in 100 Tagen ein BO haben und sowas. Äh, Basisentscheid online. Ja, abwarten, vor allem wenn es so kommt, wenn es nicht so kommt, weiß äh, ich nicht, wie die Partei dann reagiert. Er hat halt viel Rückhalt äh, bei Leuten. Er hat aber auch anscheinend nicht den Rückhalt, äh, den er sich selber glaube ich versprochen hat, weil er es wirklich hingegangen hat, äh, ganz am Ende vom Parteitag, als der äh, normale Bundespartei, nämlich der außerordentliche, äh, durchgeführt werden sollte. Ich glaube ja, vorher gab äh, es für Blogposts von Leuten wie Markus Kompa, die sagen, ja, das ist alles illegal angerufen, bla bla bla, aus gegen den Gründen und ich bin juristisch weiß alles. Ähm, das haben Leute geglaubt. Obwohl das Bundesschiedsgericht, ähm, ich glaube, acht Urteile gefällt hat, dass alles vollkommen okay ist. Ähm und Stefan Körner ist dann hingegangen und hat gesagt, so äh, Leute, äh, ich wünsche mir, dass wir den Bundesparteitag durchführen, um Gräben zuzuschütten. Äh, entlastet bitte den alten Vorstand, wir werden ihn nicht in Regress nehmen oder sonst irgendwas. Ja, und äh, die lustige zwei Drittel mehr von denen eben schon noch die Rede war, hat dafür bestimmt, den Bundesparteitag sofort zu beenden, sprich den Tagesordnungspunkt äh, Ende vorzuziehen, um damit das unmöglich zu machen. Ähm, da sieht man also, dass, dass anscheinend die, äh, ja, die Probleme untereinander so groß sind, dass auch ein, ein Stefan Körner, der gewählt ist und, und der, der Wunschkandidat von allen ist, äh, nicht so ein Rückhalt in Europa, dass sie das, ihm einfach glauben, dass das so funktioniert. Gut, ähm, ja, als Reaktion auf das Ganze, weshalb ähm, ich sage, ich habe so gute Laune. Ähm, ich und sehr, sehr viele andere haben einfach nach dem ersten Wahlgang komplett auf äh, Zynismus umgeschaltet. Äh, wir haben uns betrunken, wir haben die Sachen gemacht. Ähm, das war am Samstag. Am Sonntag waren wir dann irgendwie äh, ein bisschen andere Dinge und haben gesagt, komm, äh, kann ja nicht so gehen, dass wir irgendwie hier äh, den äh, Sammel in den Kopf stecken um mal Lothar Matthäus zu zitieren. Ähm, dann haben sich äh, um 13.37 Uhr im VD der Halle ähm, der, ja, Leute getroffen, die sich halt äh, mittlerweile progressive Plattform nennen, ähm, ausgemacht, dass wir uns äh, strukturieren wollen dort. Äh, und das, äh, ja, und jetzt äh, morgen im Mampel um 21 Uhr, ursprünglich um 20 Uhr ist das erste Treffen. Da sagte ich da in der Bundesvorstand zu, die Bundesvorstandssitzung ist nach vorne geschoben worden, das Treffen der Foyerpiraten. Äh, Hinten geschoben worden. Das, arg, äh, danke. Ja. Äh, die, äh, das Treffen der Foyer-Piraten ist nach hinten geschoben worden, so dass es da keine äh, Konflikte gibt. Also wie gesagt, äh, ich bin gespannt, wie das Ganze läuft. Ähm, ich habe jetzt heute auch schon gesehen, dass ein äh, Martin Klin, der äh, gesagt hat, so, ich kann den hier jetzt hier nicht mehr, weil es eh aussichtslos und weiß ich nicht was, dass er äh, die Pressemitteilung äh, für die äh, Drohnengeschichte auf Bundesebene geschrieben hat und sonst was. Also ähm, es herrscht eigentlich irgendwie auf, äh, aufbruchsstimmung, aber es ist natürlich äh, Skepsis da und äh, das Ganze ist suboptimal natürlich, dass es wirklich äh, halt ein Drittel des Parteitages, kann man sagen, ist im Vorstand überhaupt nicht geredet. Also ich glaube wie gesagt nicht, dass es ein Drittel der Partei ist, weil äh, da wirklich Leute waren, die anscheinend mit dem alten Bundesvorstand so unzufrieden waren, dass die äh, mit Russen dort angereist sind, in Massen, wie ich das eben schon dargestellt habe. Ähm, ja, das war im Wesentlichen mein Beitrag. Ich eine Frage für das Protokoll nochmal. Wurde der alte Vorstand noch entlastet oder wurde das direkt äh, die Sitzung beendet? Äh, der wurde nicht entlastet, weil äh, die Versammlung anscheinend davon ausging, dass der äh, Bundesparteitag nicht ordnungsgemäß ja. eingeladen worden war und deshalb äh, überhaupt inhaltlich nichts okay. getan hat. Alles klar. Ich kann nur meinen Eindruck aus, äh, aus Streams und sonstigen sozialen Medien, wie rum passierte, schildern, vor allem vom Samstag. Ähm ich hatte so einen Eindruck, dass halt eben äh, tatsächlich äh, eine aufgeladene Menge hingefahren ist. Viele Leute, die halt alles sehr nüchtern sehen, sind, sind zu Hause geblieben. Alles hat allerdings die Hoffnung reingesetzt, dass jetzt quasi ein Lager sich durchsetzt, damit keine Gegensätze innerhalb des Vorstandes sind. Aus dem Grunde, das ist vielleicht von Vorteil, wenn tatsächlich alle aus einer Richtung kommen, wenn dann natürlich die Leute, die halt in der Stefan jetzt hingehen und auf die andere Seite zugehen, das ist es ja ein Hoffnung. Das sehe ich also nicht als Vorteil, denn das Problem ist zurzeit das: Wir haben eine unheimlich hohe Erwartungshaltung ja auch an uns alle selber, und die ist ja nicht erfüllt worden. Und alles ist nur noch auf den Vorstand projiziert worden. Wir müssen aus der Situation rauskommen. Das schafft man nur mit einem Vorstand, der jetzt auch quasi den Mut hat, mal ein bisschen zu führen, der sich vielleicht weiter rausnimmt, wie es unsere Satzung zu Teilen hergibt. Und einfach mal ein paar Ansagen macht, um zu sehen, ob die Partei folgt. Wenn sie natürlich dann nicht folgt und auch sich keine neue Richtung entwickelt, dann haben wir ein extremes also, Ich weiß ganz klar von jedem Mengen Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, dass das darauf hinausläuft, dass entweder ähm, schafft es der Vorstand, vermittelt aufzutreten und ähm, das passiert dann auch? Sollte das Ganze nicht passieren, äh, wird das in einer Abspaltung von der Piratenpartei äh, was zu Folge haben? Von, ja, ich weiß noch nicht, ob wie viele Leute dann äh, wirklich dann noch mal sagen so, ich mache jetzt die komplett neue Partei oder sonst irgendwas, aber das wird äh, hunderte aktive Mitglieder äh, werden. So viele aktive haben wir nicht. ist ja eigentlich mehr so regionlich. Ne? Nein. Ja, Das ist ja das Komische. Also, Berlin ist ja zum Beispiel auch nicht homogen. Die haben untereinander auch Streitigkeiten und sonst irgendwas. Aber deswegen kann man auch nicht sagen, ich nehme Berlin jetzt hochgepackt, genauso wie man nicht sagen kann, ich nehme Nordrhein-Westfalen und das ist alles gleich. Das sehen wir ja schon hier im Kreis, dass das nicht so ist. Also, daher, du Du hast vielleicht in Rheinland-Pfalz eine relativ homogene Gruppe. Weil die anderen einfach. Äh, Homogene Gruppen hast du vor allen Dingen da, wo du sehr kleine Länder machst. Das ist in Bremen so, das ist im äh, Saarland und so. Äh, Sachsen ist nicht nee, klein, aber nee. Sachsen ist relativ homogen. Ja. Ja. Thüringen aber schon Aber das, nicht das, liegt an, das liegt an Sachsen daran, dass die hier eine interne Strukturdebatte schon vor Jahren fanden. Ähm, Thüringen ist einfach super klein, was Mitgliederzahlen angeht. Ja. sind absolut. Ich habe irgendwie was gelesen im Vorfeld, ich weiß nicht, ob ich das äh, bis zum Wochenende geändert hatte. Irgendwas mit etwas über 5000 äh, stimmberechtigte Mitgliederzahlen, äh, die wir haben. Er erwähnt, wir für äh, Nee, für das sind die, die ich meine, wir haben zwischen, zwischen 5.000 und 6.000, die, die vor einigen Wochen gelesen haben, weil die nur bezahlt, Aber bezahlt haben. Aber da kommen wir zu den erfreulichen Punkten des Bundesparteitages. die Busgeschichte hat mir über 1.000 akkreditiert. Das ist an sich eine schöne Sache. Ja. Ähm, was ich noch jetzt geplittert hatte was ich schön fand, ähm, wir hatten außer äh, dem neu gewählten Vorstand so Pressegeschichten, gab es überhaupt keine Leute, die sich im Pressenbereich oder sonst wo versteckt haben. Es war wirklich. Äh, fliegen alle ganz normal darum. Viele Leute mal immer vor der Hand und waren, ja Die Versammlungsleitung war zum Teil sehr überfordert, hatte ich einen Anblick. Gemacht, das alles zum ersten Mal. Ich war nicht unbedingt begeistert davon, aber das ist eine persönliche Wertung. Werden andere sicher anders sehen. Aber das ist so extrem lang gedauert. Sehr lange Auszählpausen, in denen einfach, einfach gar nichts passiert ist und sowas alles. Ja, dass, äh, da ist halt klar, dass da noch viele mal vor der Tür waren. Die Aktionen. So sehen, oder? Die äh, Landtagsfraktion NRW, also den nehmen wir du meinst die, die Landesfraktion nochmal, ja, ja, ja. mhm. die war in Teilen vertreten, die hatten sich aufgeteilt, weil gleichzeitig der Nordrhein-Westfalen-Park in Bielefeld stattgefunden hat. Das ist irgend so ein Land-NRW-Ding und die Fraktion oh, hat sich vorne aufgeteilt. Mhm. Ähm, die Fraktion aus Schleswig-Holstein war vertreten, ich weiß auch nicht, ob vollständig, aber ich habe drei, vier Leute habe ich da ja gesehen. Also ich ja, von sechs mhm. äh, durchaus grün, dass Angelika Bär oder auch da war. Mhm. Und dann, und die, ja, die auch. Also nur bei Angelika Bär weiß ich nicht, ob sie da waren. Mhm. Äh, von der Berliner Akkord-North-Fraktion habe ich viele gesehen. Ich würde vermuten, es waren nicht alle da, weil das sind 15 Stück. Kann ich mir vorgestellt, dass man hier noch hat. Aus dem Saarland habe ich niemanden gesehen, ich kann auch nur die Kann man bei denen sehen, wie bei denen so die Stimmung ist. Für diesen Bundesvorstand oder den? So, gemischt, ne? auch gemischt. Also NRW ist, äh, ist, ist gemischt, das ist so, äh, so wie NRW halt ist, mehrheitlich wahrscheinlich für den Bundesvorstand. Einige, die ihn gar nicht dort finden, so also, wie die Fraktion in sich auch gespalten ist. Der ja. ähm, Daniel zum Beispiel steht also nicht so... Gemischt. Ja, ähm, das wird in Schleswig-Holstein ähnlich sein. Ich weiß nicht, wie da die Mehrheiten sind. Ähm, zwei Leute davon, kann, drei Leute davon kann ich einschätzen, dass sie eher... So toll also, ja. äh, Berlin findet ihn wahrscheinlich mehrheitlich nicht toll, äh, und Zahnland, keine Ahnung. Ja, das sind noch also, die ja, Leute wirst du auch schwer einschätzen können, ja, wie schnell Marsching wird sich ganz rauskrankt haben, der hat den Mahner gespielt. Ich ja, glaube, mich weiß er ein bisschen okay, zu. Ja. Aber zu. Ich muss nicht unbedingt mit den Leuten reden, um zu wissen, wie die nee, das <lacht> Ja, für mich stellt sich schon mal so die Frage, können die miteinander arbeiten? Ja, der Vorstand kann sicher ja. miteinander arbeiten, zumindest noch, noch müssen sie? kann sich ändern. Ähm, die entscheidende Frage ist halt, kann dieser Vorstand mit der Partei arbeiten, und zwar mit der ganzen. Das ist das, das, ist das, quasi, das was sie zeigen muss, und, und. Ich unterstelle denen nicht, dass sie blöd sind und dass äh, wir nicht aufs Spiel setzen. Also ich gehe davon aus, dass die, die schon wollen, dass die Partei irgendwie erhalten bleibt. Und wenn sie das wollen, dann müssen. Ich sehe es so, wenn wir Abspalten haben, dann äh, haben wir unheimliche Frechleitungen. Habe ich dir auch schon persönlich gesagt? Äh, also, ich finde find die Pluralität unserer Meinung, dass, dass wir uns gegenseitig damit... Verschiedene Wegwege. Achso, Ja, was haben ja in den letzten Monaten? Hat das ja wirklich blockieren Blockierung des Blockierung persönliche Angriffe und so weiter und so fort? Wenn, dann muss auch trotzdem nicht miteinander gearbeitet werden und das ist ja auch in den letzten Monaten aktiv. kurz Pause, bis hier. vorne haben wir auf jeden Fall nur einen Feinstuhl, der steht. Oh, okay. Alles gut. Wo waren wir stehen? es den Stream mittlerweile als Das Soundo kann man irgendwie noch mal. Doch äh, nicht. aber nicht. Noch nicht. Ja, ich noch kann Noch nicht. Das nicht ich noch also, es gibt das Protokoll. Aber sonst, glaube ich, gibt es bisher immer nichts. Ich denke, der Stream der wird in den nächsten ein, zwei Wochen hochgeladen sein. Die, die bearbeiten das ja immer. Noch ein, gemacht, ich, es hat in der Vergangenheit vorläufige Uploads gegeben und dann endgültige Uploads, aber das dauert noch weiter, das ist auch eine Weile. Also die Leute Zeit. sind berufstätig, ne? die das machen. Und die machen das dann nebenbei ja, abends. Irgendwie, die waren jetzt am Wochenende auf dem Bundesparteitag, haben die ganze Zeit gearbeitet. Die sind tot. Ja, aber das Stream also hochgeladen ist ja jetzt nicht so. Die müssen auch mal und, und so. Also ja, das ist nicht das einfach ist so. so. Warum? Ja. Ich glaube, den Text vom Radfunk äh, können wir auf jeden Fall lesen. Ja, und da hat man eigentlich äh, fast ein eine Geniale Leistung geliefert. Ja, das. das Bald gut, gut. Ja, äh, kommt also die Bundespartei. ist es jetzt immer was mich ärgert, ist, dass der, dass der letzte Landesparteitag, wo ich, finde sie jetzt ziemlich. Aber alles andere. Ja, ist wahrscheinlich. Wenn er ist, dann, ist dann schwierig. Okay, Bundesparteitag. Außerhalb muss man Fragen, noch irgendwelche Anmerkungen? Ja, ich denke auch, dass, die nächsten, dass, das, nächste, dass das nächste halbe Jahr so die eine oder andere Veränderung, Richtungsänderung, wie auch immer. Ich glaube, dass die Partei gerade dabei ist, entweder ein Stück weit sich auch zu wandeln oder halt, wenn es ganz äh, unwünscht läuft, dass es tatsächlich auch ja, zu Spaltung kommen kann. Ja, das sehe ich also auch ja. auf das hat, dass, äh, ja, ich das Ja, das haben wir heute jetzt auch schon hier schon mehrmals gesagt, dass Sachen über Twitter mit, mitgeteilt wurden. Wichtig immer noch zu, zu gucken, dass Twitter halt kein offizielles Parteiinstrument ist, aber ich sag mal, äh, bei uns auf der mailing ist es auch relativ ruhig, also ich weiß sind, wir haben auch noch gar nicht so gedacht. Ich hoffe, das erinnert sich auf unseren Dach auch äh, zum Informationsfluss um nach der Sommerpause und weiter hinauskommen werden, dass halt die Dinge da etwas auf dem kommuniziert werden. Fragen zum ABBT? Dann will ich sagen, Ralf, du hast hier was, Ich, A, B, ja, wollte den Thomas haben, ist das Neues? Nice? Ich habe den äh, Jens Ballerstick mal angesprochen, am Wochenende des Leben gesehen hat. Äh, der sagt, er hat es weitergegeben, bla bla bla. Dann habe ich ihn heute nochmal angetwittert, äh, dass du sagst, du wolltest mir noch um die Rückmeldung geben. Ja, er hat den Tweet favorisiert und seitdem mehr habe ich es nicht erfahren. Also, ich werde bis nächste Woche, ich werde jetzt permanent so oft danach ab, weil eigentlich müsste das Ergebnis auch schon da sein. Können wir für das Thema mal sagen, was das mal genau war? B, HZE, das H, Z, E. Das, heißt, das war die sozusagen ein verspäteter Wahlprüfstein von, wie heißt der Verein? Arbeitsgemeinschaft, Hilfe zu Ja. Haben wir es denn gefunden? Der relativ komplex gestaltet war, sodass also, wir gesagt haben, wir geben das an Fachleute weg, anstatt das hier irgendwie eine Antwort drauf zu geben, die. So gut ist und äh, auf diese Antwort warten wir leider gerade schon länger. Ich nicht, also ich, also ich kann es in dem Sinne jetzt ändern, dass ich jetzt wirklich ständig auf die Füße trete. Äh also was man ändern könnte, ist, dass man sich mit einigen Leuten, die ja das Mürchen hat, zusammensetzt, die ja jetzt auch die sind, und äh, dass die halt besprechen, äh, was sie antworten. Können. Das geht ja. Ja, vielleicht ich wahrscheinlich sehen. sogar schneller, als wenn man jetzt da noch eine Antwort hat. Okay, ich hätte gerne von ihm irgendwie die Rückmeldung, ob er keine Antwort bekommen hat oder äh, ob die selber irgendwie nicht klar Wenn ich das weiß, dann weiß ich, ob wir hier selber eine Aktion finden können. Ja. Dann müssen wir ja. das halt irgendwie kurzfristig kurz absprechen. ansonsten. Ja, ich weiß, dass von den anderen Parteien schon eine Antwort da ist. Ja, ich hatte mal gerade gleich zum Teil zum AK. Da fällt das automatisch mit rein, glaube ich. Okay, dann kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Äh, dann machen wir mal weiter. Äh, Organisatorisches Sachstand des Einspruchs bezüglich der Sitzverteiler des Preis. Das okay, ist, frei. Wir haben ja, äh, es waren ja, glaube ich, schon zwei. Ich weiß Thomas, hast du mittlerweile auch Einspruchs? Ist, äh, ist da eingelegt. Dann habe ich ich habe hab Landesvorstand mit eingeschaltet. Weil meines Wissens so Der Landesvorstand hat Einspruch. Auch von sich aus Damit Ich habe die äh, nochmal mit, mit eingebunden und, und äh, dass sie quasi jetzt auch nochmal einweisen. Mein Hintergedanke ist der, dass, äh, nachdem ich den Text verstanden habe ähm, und vor allem, wie ich auch das juristische verstanden habe, dass es äh, sein kann, dass wenn der Einspruch irgendwie mit irgendeiner Erklärung von da abgelehnt wird, dass man dann nachher eventuell juristisch vorgehen muss und da haben wir als Privatwörter nicht die Kohle für. Der ähm, Preis der Schulen. Äh, ja, es geht sich vor allem jetzt von um einen Punkt. Es geht sich nicht um den Kreiswahlleiter, es geht sich um den Wahlprüfungsausschuss der Lehnt ab. Und es muss dann quasi gegen den Kreis Düren den Wahlprüfungsausschuss bestehen. Ja, ich glaube, als erstes gibt der Kreiswahlleiter ein Statement ab. Dagegen muss man dann wieder Einspruch einlegen, wenn das in dem Sinne Nee, so ist. Nein, nein, nein, nein, Es geht direkt in den Wahlprüfungsausschuss. Ja. Okay. Das wurde gestern in der Fraktionssitzung besprochen, weil es ja auf den Einspruch der FDP gibt. Ja. Ja. Einsprüche werden vom Wahlprüfungsausschuss. Der Wahlleiter selber darf gar nicht alleine darüber entscheiden. Und in dem Gremium sind wir jetzt, ich sag mal, eigentlich ganz gut nicht vertreten. Da sitzt jetzt ein, wie jemand, und einer vertritt ihn. Somit kommt es gar nicht zum Interessenskonflikt wenn ich dann im Prinzip übernügend mich als Befangenheit Aber gut, der Eindruck und wird fristgerecht eingereicht. Das ist jetzt ja. die wichtigste ja, Frage. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Okay. ja, wenn das vorliegt, ist ja gut. So, Und weil Wir erfahren ja da nichts. Nach meinem genau. Wissenstand müssten jetzt Listen um drei Einsprüche eingegangen sein. Wer ist denn der dritte? Die Frage, ob man, ob man sich mit der Begründung Arbeit macht. Moment, ob man sich mit der Begründung Arbeit, ja. ja. Arbeit macht. Also für die, für die Zulässigkeit äh, ist es nicht erforderlich, dass ein Einspruch, der auch ohne Begründung eingelegt wird, ist eben dann zulässig. Ja. Es ist natürlich hilfreich, wenn man dann schon ähm, äh, zumindest ähm, in Begründung. habe ich äh, auch eine angehängt, die. Äh, Korrektur gelesen wurde vom äh, Verband des Kommunales der Landesfraktion. Du kannst ja sowieso Stellungnahmen abgeben. Wichtig ist beim Widerspruch, dass wir Frist eingereicht ist wohl bei jeder Behörde oder jedem Vorgang nochmal zur der Stellungnahme per se aufgefordert. Nur wichtig ist erstmal genau bei der Steuererklärung: Du im Prinzip nur reinzuschreiben, ich widerspreche, um die Frist zu wahren. Dann musst du natürlich später dann, du noch Zeit zusätzlich, um das dann detailliert zu begründen. Okay, die Sache läuft. Oh, ein Landesparteitag. Okay, dann kommen wir zu dem Punkt. Es findet Ende August, genau dann, wenn auch die Freiheit statt Angst, Dämonen und Berlin stattfindet, der Landesparteitag Nordrhein-Westfalen in Klebe statt. Ja. Okay, das Wiki ist verlinkt. Juhu, ein Landesparteitag. Hm. Ein Wahlparteitag. Ein Wahlparteitag. Das heißt, komplett Ist bei des Landesvorstands. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt nichts. Haben wir da besondere Erwartungen dran? Möchte jemand von hier kandidieren? Das ist die Frage. Bei, die beim letzten Parteitag waren knapp, knapp um die 300 Leute da gewesen. Mal sehen, wie viele da sind. Wo ist Klebe? Klebe, ist Weil Klebe hier die, die, die sind von hier. hier, sind oder von oder hier, oder hier oder aus 120 Kilometer nach Norden. Ja. Die waren aber nicht gerade Das ist ziemlich nah an der holländischen Grenze. Ja, Alter. über, über Neuss, die 57 nach Norden. Ja. Oder ansonsten der Bundesstraße 221. Ja, ist auch schon ah, Ach, okay. <lacht> Wenn die Strecke ist, scheiße zu fahren, die haben ja noch ein bisschen das ja. Das wird für mich wahrscheinlich erste äh, das heißt, 12, ja, sag, äh, sag, der erste Landesparteitag seit 2012, den ich verpasse. Bewusst. ist die? Sache ist ja, wie gesagt, es, die, dass erstens glaube ich, dass NRW so homogen ist von, von den Mitgliedern, dass die in wir sind. Das ist noch klarer als Bundesparteitag wohl. Bund. Ähm, und zweitens ist am August, das ist der Samstag des Landesparteitags, Landespartei, ist in Berlin die Freiheit statt Angst. Ja, für mich hat das Problem Nach Berlin komme ich nicht, aber um ein bisschen auch äh, mitstimmen zu können, gucken wir mal, wie sich das mit Fahrgemeinschaften, wie auch immer, oder mit Tagesfahrgemeinschaften ja, eventuell, wo man äh, äh, sich über Nacht also Also 120 Kilometer, wenn man überlegt, weil Auto kriegt man fünf Leute rein. Äh, ja, so um Nacht. zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Ja, und, um 120 Kilometer. Ja, ja, also so. zwei Stunden fährst ja, du nicht drauf. Ja. Wenn die, Auto, wenn die Autobahn über Neues nimmt, so am Wochenende schafft, dann in 130 Stunden. Ich, ich fahre fahr eine, eine Stunde im Auto bis so. Ja, muss man mal sehen. Von ja. dir nicht aus, du 35 Meter. Ich fahre ja auch eine Dreiviertelstunde bis nicht. Ja, okay, du kannst natürlich auch auf eins machen fährst direkt auf die 61 und äh, ja, ist dann deutlich ja. schneller. Ich eine da, Stunde bis Düsseldorf. Ich denke mal, wir, das werden wir ja von Düren aus schon irgendwie geregelt kriegen, was wir da genau. Äh, ja okay ja werden ja. wir nicht wert wahrscheinlich Impfer. ich wahrscheinlich auch ich habe zwei mhm. Wochen also wer dann die Unterhalt waren ein bisschen nicht nimmt, findet auch eine Fahrgemeinschaft vor <lacht> das schaffen wir das schaffen wir okay gucken wir mal was hat schon jemand was Wichtiges für den Landesparteitag dann ziehe ich jetzt hier so knallhart die ich kann, ich kann nur noch eine Anmerkung dass vielleicht noch ein paar Punkte dazu zu sagen sind am nächsten Wochenende. Da gibt es ja in Düsseldorf ein Pressen der kommunalpolitischen Mandatsträger in der Jugendherberge. in in, in Ne, nicht die andere Rheinseite. Oberkasse die, die. Düsseldorfer Straße, Düsseldorf. Ja, das ist Also kurz vor der rhein das Gymnasium ist ja von der Stadt Düsseldorf wieder zurückgezogen worden. Es müsste der Jugendherrn sein, direkt am Landtag, wo wir damals auch die kandidierenden haben? Ja, ja, gegenüber vom Landtag sogar. So 10 Minuten Fuß Okay, sonstige. neue bzw. Rekombination des kappt kummer ja. Ich nehme mal an, das wichtigste Arbeitsgremium im Kreis Thüringen, was sich kommunalpolitische Arbeit beschäftigt. Da haben wir den vertretenen Koordinator aber jetzt ja nicht mehr der, der, AK, der AK hatte ja pausiert, weil das ja irgendwie klar war, dass wir erst nach der Wahl und wahrscheinlich auch erst nach der Sommerpause wirklich dann werden nicht wirklich einschalten können. Also ich habe es draufgesetzt einfach aus dem Grund. Äh, meiner Meinung nach sollten wir jetzt halt genau die Gelegenheit nutzen und überlegen halt, wie, wollen wir jetzt, wie soll das Gremium weiter genutzt werden und bisher haben wir eigentlich mehr oder als Ideensteinbruch, mehr oder weniger, benutzt beziehungsweise im allgemeinen Austausch über alles, was im Kreis passiert. Mein Gedanke ist, ist jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung, das müsste natürlich abgestimmt werden. Wir haben halt dann einfach, äh, das auch äh, Ratsarbeit so im Kreis als auch in der Linie halt im Ziel darauf abzustimmen und aus dem Gremium halt so eine Art äh, ja, Unterstützungsgruppe, sage ich jetzt in Anführungszeichen, mit so Mandatsträger äh, zu machen halt, und um denen auch zuzuarbeiten, beziehungsweise dort noch ein intensiven Austausch. Zwischen den kommunalpolitischen Interessierten und den Mandatsträgern halt dann durchzuführen. Sprich also das Ganze eng zu verzahnen, weil es ist ja klar, die beiden können nicht alles alleine stemmen, ihr seid nicht auf Hilfe angewiesen. Und da bietet sich der AK Kommunalwahl des Erachtens wunderbar an, wenn man dann sagen kann, hier, wir wollen den nächsten Rat und dann Kreis doch dieses und jenes besprechen. Wenn damit ich nicht fit, dann kann man gucken, halt, wie teilt man sich auf, wer da steht was, der macht was. Man kann auch Ideen natürlich auch einbringen, meines Erachtens, für eigene Vorschläge, wie Mandatsträger vielleicht in Kreistag, Fraktion oder Rat dann eingebracht werden. Also sprich, dass halt das wirklich korrespondiert halt mit den Mandatsträgern also Kreistag und Gemeinderat. Ähm, ich weiß nicht, wie eng wir das hier in würden oder insgesamt, ich weiß nicht, äh, landes-, bundesweit wie sauber äh, der Acker überhaupt noch läuft, weil äh, laut Satzung, die sich der Acker gegeben hat, äh, der gegeben hat, kann das durchaus sein, dass er möglicherweise gar nicht mehr existent ist. Äh, ich, da werden wir einen Blick äh, in... in äh, wie der weil Der hat im ja Wiki nachsehen. <lacht> wie wir den sauber äh, wieder reaktiviert bekommen. Das, das, kann man jetzt, das kann man im Wiki nachsehen. Es gibt eine Liste im Wiki, die von... Äh, Landesvorstand, ich glaube in Person von Daniel Neumann, äh, gepflegt wird über aktive Arbeitskreise im Land. Ja, soll noch als ähm, wenn der da aktiv drinsteht, dann ist der auch noch aktiv. Okay. Okay. mir geht es jetzt auch und erstmal hier, und jetzt und bin ich hier auch ich auch aktiv um Verfahrensfragen, das ist jetzt hier natürlich gar nicht der Punkt, sondern einfach, was wir vorgestellt haben, dass man sich vielleicht mal überlegen sollte, dann nochmal dazu einzuladen, natürlich sollte es auf allen offen stehen, um halt eben dann die Ratsarbeit mit der Arbeit hier vor Ort besser zu verzahlen in beide Richtungen. Wie gesagt, Verfahrensfragen kann man ja dann auf der nächsten regulären Sitzung des AK klären. Dann ist natürlich jetzt nichts los, weil das ist das jetzt hier schon vorab festgezogen. Ja, ich kann nur so ein bisschen umreißen. Also wir haben schon quasi ganz klare Sachen, die wir bearbeiten können. Eine ganz einfache Sache ist, dass wir vorhin schon angeführt haben, dass wir uns mit einem Team über diesen Koalitionsvertrag machen, uns unsere eigenen Gedanken zu den einzelnen Punkten da machen, wo wir sagen, okay, die Richtung stimmt, da möchte man gerne mehr wissen, wo es hingehen soll. Hier passt es uns gar nicht, das ist nur ein totaler Allgemeinplatz, da muss einfach mehr folgen und wo wir uns da selber verordnen. Es gibt ja auch dann immer wieder Berührungspunkte mit der Fraktionen, da war zum Beispiel gestern auch ein Punkt äh, im Kreis, gibt so eine Riesenkonfusion, ähm, es gibt ja ähm, diese kommunalen Rechenzentren, einmal das in Frechen, KDVZ, wo der Kreis war und die Kommunen alle sind im Kreis und der Regio IT in Aachen, in der Landtag irgendwann bevorzugt hat. Was er aber für einen Kreis heftige Kosten hatte, weil er noch die Anschubfinanzierung der KDVZ äh, mit abtragen muss und sich jetzt auch noch in die Regio-IT begeben hat. Und jetzt hat er Schnittstellenprobleme. Und das führt dann unter Umständen auch zu Problemen bezüglich unserer Forderung der Bürgerfreundlichkeit des Kreises und auch der Aufbereitung zum Beispiel von Unterlagen des Kreises in zum einen maschinenlesbarer, aber auch bürgerfreundlicher Art. Und da haben wir dann auch einiges zu recherchieren garantiert und zum Beispiel auch einen Antrag zu machen. Wir waren uns also mit der Fraktion zum Beispiel einig, dass wir als Piraten einen äh, Antrag, äh, also erstmal eine Pressemitteilung machen und quasi diese Forderung aufstellen und dann die Fraktion als Ganzes diese Sache aufnimmt und in den Kaiser spielt. Da spielt die UBG also mit uns zusammen. Genauso haben wir noch ein anderes Doppelspiel. Die UBG hatte nämlich gestern angesprochen, die Partei-Webseite, Partei ist ja in Anführungszeichen bei denen zu sehen, die haben ja nur so eine Art Kollegin gegründet, für zehn einzelne UBGs zu einer Fraktionsseite zu machen die dann aus der Fraktion bezahlt wird, sind so Sachen, da klingelt es bei mir natürlich sofort, nach dem Motto, da wollen wir ja nicht ganz untergehen. Und habe dann gesagt, okay, ich werde auf so einer Seite mit draufstehen, aber dann bitte schon nur als Pirat und mit einem Link zu unserer Seite vom Kreis. Wurde angenommen, allerdings sehe ich aber auch ein mit der Aufforderung, dass wir dann auf unserer Seite an gleicher Stelle quasi dann bei mir wenn da steht Mitglied der UWG-Fraktion, einen Re-Link auf diese Fraktionsseite machen. Ja, das ich auch als sinnvoll an. Ein Linktausch. Ja, genau. so will er auch. ja zu ja. so weiterhin in den Informationen. offen spielen tun wir da sowieso. Und wir haben den Vorteil, dass wir da nicht ganz auf deren Seite untergehen und jeder sieht, ist ja doch nicht eine ganz reine UWG-Fraktion. Eine Frage es, äh, Unterstützung der äh, Kommunalpolitiker. Das hat vielleicht Stein in in Düsseldorf bei diesem Vernetzungstreffen für gewählte Kommunalpolitiker. Ja. Ich bin auf jeden Fall da, du auch. Ich werde ja alle gestern okay. vor. Ort, okay, ja. Können wir auf jeden Fall zusammenfragen. Ja. Oh, okay. Ich denke, das Thema Fraktionsgemeinschaft und Vertrag das wird sich ja auch für die anderen äh, gewählten Kommunalpolitiker motivatisch stärken. Die glaub, moderatisch werden jetzt gleich das haben. Ja, ein ganzer Teil, ja. Andere haben es ja für sich ausgeschlossen. zum Beispiel die Melanie Kalkowski in Recklinghausen, die sind im Superkreis. Die haben ja da den größtmöglichen Bockmiss geschossen, den man schießen kann, also nicht die Piraten. Sie hat so ein wunderschönes Ding für den Kompass geliefert, wie sie schön vorgeführt worden ist, mit einer gefekten Probeabstimmung, indem man eine Abstimmung ungültig macht. Und sie darf dann anpasst, sodass die Piraten nicht in den Hauptausschuss kommen, obwohl sie nur eine Gruppe sind. Äh, ja, und dann haben wir ja dann diese super Nummer geschossen mit dem Regionalverband Ruhr, der ein anderes Wahlrecht hat wie die Landschaftsverbände, mit einem super Ausgleich. Die haben in Mecklinghausen drei von so einer komischen rechten Partei sitzen. Nur dummerweise sind dann bei der Abstimmung sechs Stimmen für den Herrn von diesem Bündnis aufgetaucht. Damit hat er einen Sitz in der Regionalvertretung. Das führt aber zu massiven Ausgleichsmandaten. Das steigt jetzt schon von 74 auf 160 Mandate. Passiert das Gleiche. Morgen in Dortmund sind wir bei 1000. Als Ausgleich. Dann brauchen wir die buga essen. Und die Kosten steigen jetzt von von, äh, von äh, 1.050.000 auf 2.200.000. Wenn wir auf 1.000 gehen, kann sich jeder ausrechnen, wird das wunderschöner Betrag wird. Plus Saalmieten, plus alles drum und dran. Und wie so ein Parlament noch arbeitsfähig sein soll, ist mir ein Rätsel. Schlimmer für uns ist eins, das wird jetzt von den beiden großen Parteien im Landtag schon als Alibi hergenommen, dass wieder eine Minute eine Sperrklausel hin muss, damit die kleinen Parteien da bitte schon nicht da sein müssen. Nur wegen dem handwerklich schlecht gemachten Gesetz. Also da werden wir uns in den nächsten Monaten auf einiges einstellen können, so noch vor, um zu mal anzumerken, was so alles in den einzelnen Kommunenkreisen und so weiter passieren kann. Habt ihr Zugriff auf Verträge von anderen Fraktionsgemeinschaften oder zu vergleichen? Zum Teil ja, also ich habe jetzt keinen dedizierten Vertrag mit der OPG, ja, weil ich ja nur damit hast will. Du hast jetzt einen Vertrag. du hast ein bisschen, glaube ich, auch von Manuel Herbers noch gehört gehabt. Also man kann sich die Sachen besorgen. Es gibt ein paar, die haben die schon online gestellt. Mhm. Kannst du am leichtesten rausfinden über Kommunalpiraten, da siehst du nämlich welche sich mit einer Fraktion zusammengeschlossen haben, da finden es meistens auf denen ihre Seiten. Die meisten haben die Verträge eigentlich online stehen. Das können auch andere Parteien, das kann auch Ja, ja, da gibt es da Regenbogenbündnisse, die haben die dollsten Namen, okay. die sich da zusammengefunden haben. wir haben eine sehr bunte Mischung an Zusammenschlüssen, von links bis, bis leicht rechts angehaucht, sagen wir mal so, ist da alles drin, glaube ich, wo sich gerade mit zusammengeschlossen haben. Das Problem könnte sein, wenn, wenn, ähm, wenn die andere, in dem Fall OBG, also üblicherweise ist ja Fraktion auch Fraktionszwang, was wir als Piraten nicht kennen. Aber ich weiß nicht, ob man das regeln will, äh, vielleicht diese Erwartungshaltung des anderen Teils der Fraktionsgemeinschaft, die dann die Erwartung hat: okay, in Fraktionsgemeinschaft, dann, ähm, dann vertreten wir auch gemeinsam halt, auch bei Abstimmungen in gewissen Positionen, was aber äh, wir gar nicht so ähm, also nicht haben wollen. Ja, okay also, okay, also zu dem kann ich sagen, ich habe okay. mir natürlich äh, die, das Fraktionsstatut der UWG vorher geben lassen und habe es mir durchgelesen. Da vertraut man ja nicht nur warmen Worten ja? und äh, da reichte dann wirklich nachher der reine Handschlag, weil wir haben ein sehr klares, einfach das Fraktionsstatut und äh, das sieht keinerlei Zwänge vor. Genau. Ja? Das war also für mich ein ganz wesentlicher Punkt, der kam ja auch direkt beim jetztgespräch bei der Sascha auch bei also zu sowas so etwas gibt. Ja, die nicht von sich aus, also ja. wir halt erwähnt. das ist ja bei uns ja. nicht genau, das haben wir auch reingeschrieben. Ja. Was ist ja sowieso nicht mit diesem Fraktionszwang, wir müssen auch noch reingeschrieben. Also da steht so ein Passus drin, dass man sich halt absprechen soll, dass man halt bemüht mhm. ist, eine, einheitliches, eine einheitliche Stimmabgabe halt herzustellen, aber das ist halt kein Start, Also ja. das, das hat Sinn. ist jetzt. Für uns das Besondere ist, ist halt eben diese Nummer, man verhandelt quasi nicht mit einer Partei. Man verhandelt damit zehn einzelnen Gruppierungen, hat der Markus gestern auch ja. gemerkt. Die sind sowas von heterogen, die haben so unterschiedliche Ansichten, wir stehen da häufig zwischen den Lagern. das kennen wir. Uns auch. Ja, die meisten Bürger sind ja Projektbeziehungen. Da für führt gegen dieses, die anderen gegen jenes. Alleine deshalb macht es ja bei denen auch keinen Sinn machen, dann Fraktionszahl einzuführen. Dann würden die sich ja noch selbst in die Luft sprengen. Ja, die sind halt eben tatsächlich... Die meisten sind nur auf ihre Kommune bezogen. Der Fraktionsvorsitzende ist jetzt aus südlich war bislang in nicht gewesen, darum, äh, der redet immer noch wie ein Linicher, muss immer dann auch umschalten, das ist eine nette Sache, äh, kommt dann immer mal wieder so rum. Äh, der zweite äh, kommt aus Niedeggen, denkt auch sehr stark Niedeggen zentriert, würde ich sagen, noch heftiger ist der Herr aus, aus Heimbach, äh, der, äh, der hat den Ruhrsee quasi im Kopf schwimmen, das sind so die, die einzelnen Punkte. Wir haben ein fortlaufendes äh, Assoziates, Assoziates. Darum, Wir haben da einfach eine große Bandbreite drin an Leuten und jeder hat da seine Heimatgedanken. Okay, äh, Thomas hat schon korrekt den Einerbau von vom Akkommunal sind. Ich hoffe, dass diese, wenn diese auch so unterschiedlich sind, dass die was. Äh, Transparenz und Streaming, Sachen und solche Sachen vielleicht auch auch nicht auch von auf, auf, auf, auf gegenüber stehen. Okay. Die Hoffnung haben. Wortmeldungen noch. Agrokommunal? Nee, nee, agrokommunal ist gut. Denke ich auch. Okay, Thomas, Ja, wir haben jetzt mittlerweile den zweiten, äh, das zweite Kreisgehölz nach der Wahl. Das erste war sehr knapp nach der Wahl. Da kann man jetzt tun, aber wir haben halt irgendwann darüber gesprochen wie das ja eigentlich laufen sollte. Das ist hier jetzt ein schöner Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, ob das Preisgedöns, so wie es ist, jetzt vernünftig ist oder ob da, glaube, es nicht vernünftig ist. Ja, ich glaube, Thomas' Intention war, äh, tatsächlich so, diese, dass man so diese losen Standtiche, die wir vor allem vor Ort haben, so für das Socializing, lassen so, dass wir das haben. Und, äh, Jetzt die Frage ist inwiefern. Einerseits haben wir jetzt, haben wir jetzt den, Kreis, den ehemaligen Kreis startet, der ja uns über eine ganze Weile hinweg uns die inhaltliche Arbeit ermöglicht. Ja, äh, inwiefern das jetzt jetzt die inhaltliche Sache jetzt in den Arke kommunal geht und was jetzt halt und, und halt die anderen Termine, wo diese und Stammtische stattfinden. Es ist ja auch noch so, dass jeden Mittwoch hier der Raum frei ist. Man müsste mir nur vorher Bescheid sagen, wenn Technik gebraucht wird oder selber Technik mitbringen, dass es hier gebraucht wird, wenn Inhaltlichkeit arbeitet. Aber inwiefern inhaltlich der AK-Kommunal arbeitet, die, die stammtliche Stammtliche sind und was jetzt halt mit dem Kreis stammtlich am ersten ist. Thomas? ich bin der Meinung, dass wir das äh, Kreisgedöns benötigt haben in den Zeitungen jetzt vor der letzten Wahl Wahl davor, weil halt sehr viele Wahlen waren, es war einfach sehr viel organisatorisch. Das ist im Grunde genommen jetzt weg. Ähm, inhaltlich haben wir beschlossen, das machen wir, äh, also inhaltlich das, was wir als Piratenpartei machen, nicht als Fraktion, das machen wir im Arbeitsbereich der Der ist unabhängig äh, von den staatlichen. Ähm, ja, organisatorisch, wie gesagt, steht derzeit nichts an. Also wäre es äh, doch eigentlich sinnvoll, dass man einfach wieder äh, Stammtische, ja, Stammtische ist, mit der Möglichkeit ähm, organisatorisch für ähm, die Leute irgendwas zu machen, die äh, eine räumliche Nähe haben. Das ist auch nicht der Druck dafür, zum man sieht man, dass er sagt, ja, ich muss jetzt aus Düren nach, äh, das will ich nach Düren fahren oder sonst was, oder wenn man dann ein Stammtisch macht, wir fahren nach was immer sondern wir machen einfach unseren Stand hier ganz normal ähm, und äh, diese ganzen Sachen mit den Berichten und so was, das ist ja eigentlich eine Sache, die, ähm, ja, die ein übergeordnetes Interesse hat für ähm, alle Piraten. Und ich persönlich könnte mir vorstellen, dass wir machen, wie es in anderen Kreisen ist, dass wir einfach ähm, halbwegs regelmäßig ähm, Kreismitgliederversammlungen machen, wo sowas, wo die ganzen Berichte reinkommen, wo dann auch... Äh, das ist jetzt, entspricht nicht ganz unserer GO, aber die müssen sich demnächst mal ändern, wo ähm, Berichte des Piratenbüros oder der Büropiraten reinkommen, Rechenschaftsberichte, die, dass die dann nicht äh, gesammelt in ihrer Amtszeit sind, sondern permanent, mal, das weiß ich, zwei-, drei-, viermal im Jahr auf der Kreismitgliederversammlung, dass man sowas alles da macht. Ähm, zumindest glaube ich, dass es alles äh, sinniger ist als beim... Äh, Kreiskoordination schafft sich denn in der Form, der es eigentlich gar nicht so benötigt wird. Rasen und die Die Idee finde ich gar nicht schlecht. Ich habe so psychologisch als Hältest so die Idee entwickelt, vielleicht sich alle drei Monate zu treffen zum Kreis der ähm, Mit der Kreismitgliederversammlung weiß ich nicht. Finde ich persönlich auch vielleicht zu aufwendig und ganz so oft. Deshalb lieber, was weiß ich, erste Mittwoch im Quartal als Preisgebundene, weiß, weiß ich nicht. Ähm, ja, müsste man überlegen. Mhm. Also ich sehe es so, ähm, Kreismitgliederversammlung hat einen Vorteil, was wir häufig machen, so Abstimmungen und so weiter, Stammtisch eigentlich ja gar nicht vorgesehen, von unserer versagt zu gehen. Da sind wir dann eigentlich auf der sicheren Seite. Wir haben auch in unserer GO den Punkt der außerordentlichen Kreismitgliederversammlung drin, die sogar nur eine siebentägige Einladungsfrist brauchen. Also, wir könnten sogar ad hoc Sachen machen. Hält uns natürlich auch keiner von ab, die Sachen vorher längst anzukündigen und zu sagen, wir machen eine außerordentliche Kreismitgliederversammlung, ohne Wahlen, nur mit Berichten etc. zu dem und dem Termin. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, da auch gewisse Sachen abzustimmen und verbindlich zu machen. Ich möchte auch ganz ehrlich gesagt so eine Sache zur nutzen können, wenn wir kontroverse Sachen mit der Fraktion haben, um einfach da mir von euch ein Feedback zu holen und quasi auch einen offiziellen Auftrag, um dann einfach auch der Fraktion sagen zu können, ähm, sorry, aber da ist eine Wand, da kann ich nicht zurück, weil da sagt die Partei, es geht nun kein Schritt weiter. Ja, den Vorteil, den ich halt auch noch sehe an, an Mitgliederversammlung ist, also erstmal, wir können das kann man wirklich irgendwie da machen, wo man gerade Lust drauf hat. Da kann man auch mal Regionen berücksichtigen, die vielleicht bisher nicht bei dem Kreisstand, die hier in der Stadt berücksichtigt worden sind. Und das geht eine Einladung aus. Das ist, bei, den, bei den Kreisstandlichen habe ich bisher immer noch den Eindruck, dass ja viele Leute sind sich gar nicht dessen bewusst, dass vielleicht gerade der erste im Monat ist, der erste Monat ist, oder äh, ja, das war ja letzten Monat schon, da komme ich diesen Monat nicht, ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun und so weiter und so fort. Wenn eine Einladung rausgeht und äh, auf einer wiki seite eine, eine vorläufige Tagesordnung und steht, bla, bla bla dann hat das nochmal einen ganz anderen Charakter, als äh, wenn man jetzt sagt, ja wir treffen uns und so, das ist ja eigentlich wichtig. Ähm, ja, ist allen klar, was die Intention dieser Veränderung ist, beziehungsweise die, die äh, das benutze ich selber eigentlich bei der freien Sprache, mhm. ist allen klar, was gemeint ist. Ich weiß nicht, ob wir das ja. hier abstimmen müssen, ob wir so eine Veränderung, ich, ob das eigentlich eine, schon deswegen schon eine, irgendwie, äh, da ist mir die Frage, wie, wie, wie, die Abstimmungen, die wir hier im Kreisbildungs gemacht haben, wie die verbindlich die sind. Und bei der Kasten-Lieder-Versammlung, wenn da ja richtig abgestimmt wird, das ist ja schon, das hat irgendwie so eine Wenn wir eine Abstimmung machen, dann wissen wir zumindest, wie die Stimmungslage ist. Ob Leute sich total sich auf die Füße getreten fühlen oder ob alle das super geil finden. Machen wir es ganz einfach, wenn das rechtlich einfach haben wollte. Machen wir hier ein Meinungsbild, damit sehe ich mich dann quasi beauftragen, weil laut unserer GO darf als Verwaltungsberat jederzeit zu einer außerordentlichen Einladung. Aus meinem ja, ich... eigenen Anlass. Ähm Darum, wenn ihr also sagt, wenn ich jetzt fragen würde, bei einem Meinungsbild, wollt ihr das so, sehe ich das quasi als eine persönliche Verpflichtung. So Was? Ich würde ähm, würd das jetzt noch nicht mal äh, das, äh, unbedingt eine außerordentliche Mitgliedversammlung machen. Ist, also, weil eigentlich ist es nicht nötig mit der wegen der Frist her, es sei denn, du sagst jetzt, ja, hier von wegen äh, im Kreistag ist irgendwas total Akutes, ich möchte dazu der Partei machen klar. Ja. Aber ansonsten ähm, ist es, äh, denke ich, wichtig, ich einfach ganz normal dazu also, hingehen mhm. und vielleicht, dass wir die Büropiladen sich vorher äh, ein paar Gedanken dazu machen, äh, was sind so neuralgische Punkte, wann macht so eine Mitte der Versammlung Sinn. Wir können jetzt ja zum Beispiel sagen, äh, einmal im Quartal. Wir können aber so zum Beginn wir können auch sagen, ja, die Ratssitzungen sind so und so geteilt. Es macht Sinn, das dreimal zu machen, und zwar dann, dann. Da kann man sich sicherlich Gedanken zu machen, aber die Frage ist jetzt erstmal, ob wir das überhaupt so wollen. Ich fand die, die Frage gerade sehr interessant nach der Frage der Verbindlichkeit von Beschlüssen, die wir zum Beispiel heute nicht gemacht hätten, aber wir müssen sie gemacht hätten. Im Abgrenzen zu Beschlüssen auf der Kreismitgliederversammlung. Ist jetzt wenn wir jetzt also der Tagesordnung einen Punkt gehabt hätten zur so Abstimmung? Wäre jetzt heute darüber abgestimmt. Wie verbindlich ist das? Mit Abgrenzung zu Beschlüssen die auf der Kreismitgliederversammlung. Prinzipiell gar nicht. Das ist genauso ja. wie ein Beschluss, den du im Arbeitskreis ja. tätigst. Es gibt die Meinung einer Gruppe wieder, die nicht repräsentativ ist. Ja, also verbindlich sind Beschlüsse auf der Kreismitgliederversammlung. Äh, ein AK- und hat eine gewisse Verbindlichkeit. Aber auch nur für den AK oder die Touren. Ja, richtig. Aber ein Stammtischbeschluss ist nicht mehr wert wie äh, ein Meinungsbild. Ja, und das hat auch keine größere Bedeutung, außer man quasi auch Stammtisch, auch wenn wir es jetzt eben halt richtig. den ersten Mittwoch im äh, Monat halt anders benennen. Okay. Richtig, also eine KMV braucht auf jeden Fall mehr Verbindlichkeit ob die nun formell erforderlich sind oder nicht. Ich denke, das stellt das ganz einfach auf saubere Füße, sage ich jetzt mal. Wenn Man sagt, wir machen jetzt als Beispiel jedes Quartal eine KMV, wo die Leute alle formell informiert werden, so eine Art ich Nein, sag mal, Quartalsbericht, Quartals Quartals Quartals und ich dann, dann kann man ja noch weiter schauen. Ich halte das spontan für gut, einmal ein Quartal, oder eine KMV. Ja, ich möchte nur bei einer KMV jetzt nicht sagen, erst am Mittwoch. Im Quartal, weil äh, je nachdem, wie Feiertage fallen, wie Sitzungen sind, etc., da müssen wir ein bisschen Beweglichkeit haben. Und äh, wir können äh, vielleicht einen Termin so in etwa festlegen, Anfang des Quartals, aber teilweise noch ein bisschen Luft. Weil es können dummerweise Ausschusssitzungen so dumm liegen jetzt in der Woche, dass wir da einfach in Probleme mit dem Termin kommen. Denn sonst sage ich ganz ehrlich, um diese Sache dann durchführen zu können, braucht man zwei Meinungsbilder. Ja. Okay, ich Meinungsbilder ein Meinungsbild dazu haben. Ja, okay, so was dann ein dann Meinungsbild. Wer ist dafür, dass wir statt monatlicher unverbindlicher Kreisstaatwische quartalsmäßig Kreismitgliederversammlungen machen? Okay, das ist ein aus. Ja. Damit ist die Sache dann. Das heißt, dann hat jeder Ort, jüdisch, dänisch, jeder hat so die Stammtische Sachen, die so lustig sind. Der ja, AK macht die inhaltlichen Sachen. 50, auch mehr oder weniger regelmäßig. Hier für Dürren kann ich sagen, wenn das dann, äh, falls trotzdem noch aus irgendwelchen Gründen Technik oder Raum, müssen wir mal, sehen was dann gebraucht wird. Ähm, sonst haben wir die Kreismitgliederversammlung für die wichtig wichtigen Sachen. Dann haben wir diese drei wichtigen Sachen. Lose Stammtische, wichtige Kreismitgliederversammlung und der AK für die inhaltlichen Sachen, die im Kreis passieren. Also einfache Sachen. Ich hätte noch eine kurze Anmerkung. Sollte bei einem Stammtisch Irgend ein Thema hochspielen, was halt eine kreisweite Bedeutung hat, weil dann nicht überall gesehen wird, es ist es ja auch jederzeit möglich, dann einfach mich zu informieren oder einen anderen aus dem Piratenbüro und wir machen dann halt eben bei Bedarfen zusätzlichen außerordentlichen äh, Kreismitgliederversammlungen, um so ein Thema dann auch äh, kreisweit abzulegen. Würde ich dann zur Notarbeit sinnvoll ansehen? Das kann ich mal uns mit ja mal irgendwo so Und schnell reagiert werden. Wir haben die Möglichkeit innerhalb von sieben Tagen einzuladen. Okay. Der Mail. Das reicht mehr für ja. Ausnahme sind die Fragen, die keine Mailadresse haben. Man muss, muss nur bei wenn der Akumulatik trifft, wenn ich wie das mit Technik, Food und Gebühren sind, das wird auch ein bisschen koordiniert weil da nicht einfach da einen Raum hat und nichts zum Dokumentieren oder so Aber ich denke mal, kann man auf direkten Wege kommunizieren. Die nächste von akp zum so in die Liste gehen, weil ich möchte, also weil jetzt, wenn es jetzt die den Zielen ändern soll, möchte ich auch vielen Leuten auch die Gelegenheit geben, dazuzukommen, sich einzubringen und eventuell auch Mitglied zu werden, was sich da schon Fall Deswegen, wenn ich das für eine Liste dann auch mache. Ja, nicht nur Liste, sondern halt eben Direkt gibt es mir dann verteilt. Oder dass so so alle Mitglieder zusätzlich. Also ja, Dann gebe ich es, wie gesagt. Alle Mitglieder, auch, dass wir alle Mitglieder einladen, die noch zurzeit inaktiver sind. Ja, ist, wir ja. haben auch inaktive ja, Vollzahlen. Dann genau. ist jetzt mal konstituierende Sitzung, in Anführungszeichen, des neuen AK. Hat dann jeder die Gelegenheit dazu stoßen, jeder weiß, worum es geht, dass wir das Ganze auch mal in die stellen wollen. Und wenn Interesse und Lust und Zeit kommt, dann wenn ja, gut, dann wir das, schon das schon Nee, das wird natürlich Aber dann das, auch das wär wäre der das wär eigentlich der nächste logische Schritt, die sozusagen die Reaktivierung des arke kommunals in Gang zu setzen, damit wir auch alles mitmacht. Das, ich denke mal, das ist der nächste große Schritt, den wir im Preis also Ich würde es auch, auch jetzt im Sommer machen, einfach ja, klar. aus dem Kunden. Gerade haben wir den Vorteil, dass keinerlei Sitzungen entstehen mhm. und wir totale Terminfreiheit haben. Ja, und ich, ich würde es auch richtig. richtig. Und wie gesagt, der einzige Fixtermin ist ja ansonsten halt der erste, momentan der erste Mittwoch im Monat noch fürs Weißbild, das so sei es nicht, dann heißt, andere Mittwoch wäre. Ja, heute ist das letzte Mal quasi. Ja, so ja. ja, ja aber wir, wir hätten die Mittwoche auf jeden Fall hier als Raum. Ja, das das ja. ja, was jeder sicher der Ja, was sagen? Ich würde mir noch eins wünschen jetzt im Sommer: ähm, dass wir uns alle treffen, mal ähm, zu gemeinsamen Grillen, einfach ja. einen wünschen Abend zusammen machen. Äh, Worauf kein Fußballspiel läuft, oder was krass, äh, ja, fände ich ganz gut. Ich weiß nicht, was an Finanzen noch da ist, der Opa also, ist nicht hier, sonst hätte ich mal gefragt. ja die Frage, ob man da so eine kleine Grillwitte machen, Freunde, Bekannte auch einladen, alle, die im Wahlkampf auch geholfen haben und auf der Liste standen für die Piraten, für den Schott toll, der nie eingeladen werden würde dass man das mal in einem großen Rahmen machen kann. Du? Ja, das Problem, äh, an dem wie du das jetzt siehst, ist, es äh, gibt rechtlich nicht, die Finanzierung so zu machen. Du kannst, äh, du kannst keine, ähm, du kannst keine ähm, Parteien dafür verwenden, irgendwie Leute zu verpflegen oder sonst was. Außer es ist Presse oder sonst was. Das ist in einer Öffentlichkeit, aber das wäre es in dem Fall der Defizit. Ähm, darüber hatte ich mit ihm schon gesprochen. Ich ja. habe den Punkt. Ich möchte es als öffentliche Veranstaltung machen. Ich würde sagen, wir bieten eine Grillhütte an. Wir laden öffentlich per Presse mit Herrn dazu ein und wir verköstigen jeden Bürger, der vorbeikommt und was haben möchte. Warum nicht? Jeder bringt ein bisschen was mit, eine gewisse, eine gewisse Grundausstattung. Können wir ja auch als Werbegeschenke das Werbewürstchen ja. <lacht> quasi einkaufen und dann jeder dann noch einen Salat oder so dann dazu mitbringen. Versichert mit euch mal bitte bei der Schatzmeisterei, ob um ja. das so geht. Weil ich glaube, dann kann das theoretisch so gehen, aber sobald du Parteimitglied bist, darfst du da nichts mehr annehmen. Äh, wenn, wenn du das, äh, das Werbewürstchen annimmst, dann darfst du auch den Werbepulli annehmen und umgekehrt. Sonst kann du ein Problem. Ja. Ja. Du bist nämlich gleichzeitig Bürger. Ja. Ja, also wie gesagt, redet mal bitte mit der Schatzmeisterhalle, was ja. geht. Wenn wir auch mit der Kamera drauf halten, dann ist es transparent. Und jetzt die große Würstchen. <lacht> also das, ja, ja, Mensch, mir besorgen okay, äh, ja, also, ja. wir ein paar würstchen Ich Okay, ja. Jetzt die Frage, jetzt mal zum Grillen, wenn das jetzt in der voranschieben würde. Ja. Wolltest du nochmal einen alten Punkt reinschreiben, ähm. wenn das jemand klärt? mit der Schatzmeisterei, dann würde ich organisatorisch den einen oder anderen in auch noch ansprechen, aber das dann in die Hand nehmen wollen. Also du würdest eine Hütte etc. organisieren? Ja. Also ich, ich kann mit der Schatzmeisterei sprechen, weil wie gesagt, der Lothar ist immer noch nicht einsatzfähig, aufgrund dessen, dass da das mit der Datenschutzerklärung etc. noch nicht erfolgt, deshalb er kriegt er selber nicht auf die Reihe. Ist die Frage, wir müssen den Lothar auch nochmal fragen, ob er es wirklich machen möchte. Gut. Es ist, ist, ist wirklich eine Frage bei dem Ganzen und auch, ob sich jemand anders bereit erklärt. Dann können wir darüber halt eben bei einem Kreismitglied reden. Wie gesagt, ich werde gerne die Staatsmeisterin bzw. die Staatsmeisterin anschreiben und da sagen: A, wie viel Geld ist noch da und B, wie das aussieht, wenn man das schildert, in dem Fall, was davon halt eben finanziert werden darf und was nicht. Okay. Ähm, ja, alles klar damit? Noch Fragen? Weil ich sehe, dass der war. Ich bekam gestern mein Einschreiben an den Herrn Weiß zurück. Bezüglich dieser... Widerspruchssache. Ja, ich bringe mal so den Punkt nochmal zurück von vorhin. So, ich bekam es zurück. Darauf ging, äh, Begründung nicht zustellbar. Und zwar, ich hatte den Herrn Weiß mit einem Buchstaben zu viel geschrieben und hatte eigenhändig drauf geschrieben. Okay. Ja, das war leider. Da, da das darf nicht passieren. Weil ich ja, Entschuldigung, ja, ja, ja, es war mein Lest Fehler. Nee, doch kein Vorwurf sein. Daraufhin bin ich, ich lese euch vor, ich bin heute beim Landratsamt vorstellig geworden, habe Erhebung eines Einspruchs gemäß Paragraf 63 und so weiter und so weiter. Heute erschien uns so wohnhaft führen und, und gibt folgenden Einspruch zur Widerschrift. Hiermit erhebe ich frist- und es formgerecht Einspruch gegen das Wahlergebnis der Kommunalwahl, explizit gegen die Wahl zum Kreistag am 25.05.2014. Insbesondere erhebe ich Einspruch gegen die Berechnung der Reservelistensitze sitze und verweise auf das Kommunalwahlgesetz NRW, Sitzverteilung, § 32, 33 Kommunalwahlordnung NRW. Hören und so weiter. Da ist aber schon ein formaler Fehler drin. Du sagst, Widerspruch zur Niederschrift, den kannst du doch nicht bei Einschreiben schicken. Widerspruch zur Niederschrift heißt? Nein, du gehst ich war heute dort und habe das jetzt frisch. Das ist ein Dokument jetzt hier. Ich Anstelle, habe, Anstelle. Anstelle. Ich habe dieses Ding nicht nochmal losgeschickt. Ach so, weil du gesagt hast, gerade du hast es super geschickt, weil dann wäre es ja formal falsch gewesen. Nein, ich habe es heute dann ja, okay. zur Niederschrift gemacht. Okay, dann. Bei diesem Gespräch ist rausgekommen, dass ich im ganzen Kreis der Erste bin, der überhaupt Widerspruch eingelegt hat. Weil das alles gerade unterwegs ist. Weil alles unterwegs ist. Das heißt, mir nicht sagen dürfen. Eben, die können oder so, also, es dürfte keine Auskunft geben. Damit haben Sie ja schon eine Auskunft darüber gegeben für die FDP gemacht. <lacht> ja und da gut, das war die Auskunft, die ich jetzt also mehr oder weniger eben Hause hatte. Ich habe Ihnen da einmal dann sagen muss, wenn da irgendwas rauskommt, kann man bei ihm auch noch, äh, kann man dann jetzt mit dieser Aussage auch noch äh, das Ganze noch mal anzweifeln wegen, äh, was weiß ich, misslicher Amtsmißbrauch oder Nein, nein, nein, nein, es ist so, es ja. ist so. Der Amtsträger sein Amt vorgesetzt, da ist der Landrat und wer dann weiter erzählt, kommt das ist also im Prinzip, das ist öffentliches Gewissen. Das ist nicht justiziabel, dass die ganze Sache. Du also. bist ja nicht bist ja die nicht beschwert. Er hatte kein Problem, er war, hatte kein Formular, der <lacht> hatte nichts dafür, es war null vorbereitet. Die standen da. Hä? <lacht> bei dem <lacht> Im Prinzip bei Herrn Krings. Bei Krebs, der war unheimlich freundlich, hat sich gefreut, dass er was zu tun hat zu dem Thema. <lacht> der halt, den Eindruck hat er wirklich vermittelt Nein, die Leute, die da sitzen, da unten, die sind wirklich super freundlich, super erkennt So, und dann hat er im Prinzip, haben wir nachher, habe ich ihm das erklärt, hat er gesagt, ohne Wertung, dazu vorne dran, ich kann ihre Argumentation nachvollziehen. Ich kann Ihre Argumentation nachvollziehen. Aber im Prinzip ist es so, das muss jetzt in den, in den Ausschuss. Mhm. Und, und dann ja, ja. Der, der, der, das übliche Prozedere. Dann wird das weiter überwiesen wahrscheinlich an das Landeswahlamt. Nein. Nein, nein, nein. respektive Landeswahlamt. Nein. Du musst selber klagen. Irgendwie die entscheiden müsste, im Regelfall halt selber klagen. Ja, und deswegen ist halt der, der Landesvorstand wichtig, weil der hat finanziell nicht so. Erstmal was zu tun. Er ist die auch zuständig für die Regierung. Wir so. sind halt Bürger, die es auch dürfen, aber das ist ja. eine andere Interessenlage. Ja, aber ja, so wir sind nicht die Parteienlieger, wir sind der nur davon. Ja, ja. Er hat gemeint, er wird das besprechen. Ich habe ihm dann im Prinzip ein Beispiel gebracht, wenn die FDP doch ein Direktmandat gehabt hätte, wäre das ja alles rausgelaufen, dieses ganze Ding. Die Sitzverteilung, daraufhin hat er gesagt, er wird das nachrechnen und dann den politischen Gremien zuständig, äh, zugänglich machen. Ja, ja, das ist der zuständige Neuerstand, ja. der genau. Der sich dann morgen bildet. Ja? Dachte ich. Ja. mehr konnte ich jetzt nicht tun. Das ist ja auch okay. oh, oh. hast du super gemacht? Du hast die ganze nicht. Vorarbeit geleistet, Also wirklich ich danke ja. dafür, ich habe von allen Namen von allen hier. Es war nur halt immer wichtig, dass der Landesverband von Anfang an auch mitspielt. Ja, die das von der also der, der Landesvorstand äh, in Person von Jens Wadderscheid hat mich ja auch an entsprechende Referenten äh, weitergeleitet. Und die, haben, die haben uns nie Steine in Weg gelegt, haben uns immer geholfen. Äh, so. Ist halt nur alles zu Als, als Seitenhieb hm. hat er mir auch noch festgestellt, wenn das durchkommt, dann gibt es in Aachen auch eine kleine Revolution. Weil die haben dort die UWG-Liste, die Reserveliste, nicht zugelassen gehabt. Und das führt dann genauso zu, zu Kippeleien. Ja, ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen natürlich einsagen, sagen, das wird sowieso noch juristisches Spiel haben, weil wir werden in jedem Fall erstmal benachteiligt sein. Weil sich natürlich jetzt der Kaiser konstituiert, und je nachdem, wie das Spiel dann läuft, ob mit oder ohne UWG etc., haben wir dann natürlich keinerlei Berücksichtigung in Ausschüssen. Das stimmt nicht. Wir sind erstmal nicht stimmberechtigt dabei, wenn du nachträglich dazu kommst. Ja. Wir sind dann aber die nicht in von... der ja, Das sind doch jetzt juristische Spezifikationen. Um sowas zu verhindern, muss man eben neben dem Hauptantrag von dem Frage das hat man häufig in den ne? also irgendjemand äh, soll befördert werden, das ist ein anderer Beamter, der, der ist um ihn einverstanden, weil er denkt eben, dass äh, er dann eben halt diejenige wäre, der halt einen Stufe höher halt kommen müsste. Und äh, äh, dann wird eben dann äh, geklagt. Ne? Und dann äh, wird dann eben beantragt, ja, äh, äh, ich weiß nicht, wie das in dem Bereich heißt, im Steuerrecht heißt es, außer zu Vollziehung, Verziehung, äh, dass eben so lange nichts passiert, bis eben über die Hauptsache entschieden ist. Das heißt, man muss... Der Hauptsache, noch einen Nebenantrag stellen, damit das nicht passiert, wovon du von Rad sprichst. Wieder. Bitte, Thomas. Ist es dann im jeden Fall nicht so, dass Dietmar zum Beispiel als Kreistagsmitglied bei der konstituierenden Sitzung des Kreistages Einspruch gegen die Rechtmäßigkeit der konstituierenden Sitzung einlegen kann? Nee, die ja, Sitzung so ist rechtmäßig ja rechtmäßig. Ja, die Sitzung ist so rechtmäßig. Aber gegen die Beschlüsse der konstituierenden Sitzung. Und unterworfens dieser Prüfung? Ja, Problematik, Problematik an der ganzen Sache ist die. Nur wenn die Konstituierung zustande kommt, haben wir überhaupt eine Chance Einspruch einzulegen, weil nur der Wahlprüfungsausschuss, den der konstituierende Kreistag wählt, kann darüber entscheiden. So, so der sieht es so Nein, Nein, das, das ist ein Wahlausschuss. Aber nicht ein Wahlprüfungsausschuss, das sind zwei verschiedene Dinger. Der guckt der ralf nochmal hier. Der sofort der Wahlprüfung, was im Grunde ist. Also, wir haben das Problem, dass, dass möglicherweise einige Sachen, selbst wenn dann der Einspruch Erfolg haben sollte, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Wie zum Beispiel die Leute, die jetzt eben im Kreistag drin sitzen, sitzen im Kreistag drin, setzen den Fall, wir bekämen einen. Einen, einen, Platz, einen Kreistag wichtig mehr zu lassen, der CDU, der Mann, der aber diesen Platz hat von der CDU, der ist ja schon, ähm, ne? der wird dafür nicht mehr entfernen dem so Kreistag. Und, und, um das, und da, kannst da, nicht. da kannst du natürlich Rechts mit einlegen, aber dann fehlt eben dann das Rechtsschutzbedürfnis das, Besch äh, das Beschwerden also Beschwer ist halt. Weil, äh, selbst wenn der, der, der Rechte ein Erfolg hat, ähm, es zieht ja nicht mal die Logung ein, die man gerne hätte. Ja, du kommst halt einmal mehr. Ja, gut, aber jetzt in Bezug auf die Ausschüsse, da, da, da können zwar jetzt einfach äh, einlegen und sagen, ja, wir möchten jetzt aber auch, äh, weil eben halt wir jetzt ein weiteren Mann im Kreis halt drin sitzen, ähm, halt auch mehr Berücksichtigung bei den Ausschüssen haben, damit das zu dem Zeitpunkt schon festgezurft ist, dann geht das halt nicht mehr. Also ich würde raten, dann lieber erst mal achtmal mit dem Verwaltungsjuristen zu sprechen, weil das ist ja alles sehr dünnes Eis und ich meine, ich sehe es in meiner Berufspraxis Praxis ja auch. Viel für das Verwaltungsrecht zu tun hat. Da gibt es so viele Modalitäten zu rücksichtigen. Was wäre, wenn? Für uns sollte es entscheidend sein, wir haben jetzt form- und fristgerecht Einspruch ja. eingelegt. An alles Weitere, wenn man dann tatsächlich klagen sollte, dann wird man sich ja sowieso mit Fachanwalt nochmal zusammensetzen müssen. Aber da würde ich jetzt nicht hier meine Meinung nach über was wäre, wenn spekulieren, weil das führt meines Erachtens zum jetzigen Stand noch zu gar nichts. Ja. Wichtig ist nur, wir sind rechtzeitig aktiv geworden. Okay. Der Rest muss abwarten, weil wir müsste erstmal Beschluss haben, den müssen wir rechtlich prüfen lassen. Und dann können wir natürlich sagen, ja, okay, die Arbeit dazu leuchtet leider ein. Oder man hält das ist Schwachste, dann spricht das dem Anwalt und der kann dann eventuell sagen, klar, gemacht Sinn, macht keinen Sinn. Aber wie gesagt, solange wir noch keinen Bescheid haben, können wir jetzt diskutieren, bis wir schwarz werden. Richtig. Okay, abwarten würde ich sagen. So. Eins, zwei, die Verfügung ist du nicht durch, ich mal sowas das ist auch ganz Nein, aber die Christo für sowas nicht. Ja. Ja. Aber das sind Sachen, die, ja. Ja. Sind Sachen, die ja. Ja. Ja. ich meine. der Hauptklappe noch. Jetzt wird sehr zeitdringend. Ich habe nur ganz kurze Anmerkungen. Die kurze Anmerkung ist einfach die: Es ist bisher, weil wir jetzt die Sommerpause tatsächlich genau vor der Haustür haben, im Gegensatz zu den Kommunen, die schon längst vorher geklagt haben, noch nicht mal einen Termin angesetzt für den Wahlprüfungsausschuss. Es kann passieren, da müssen wir natürlich aufpassen, dass da ein Sondertermin in die Sommerferien geknallt wird. Jetzt wegen mir, aber das ist mir auch, da habe ich ja kein Problem mit. Der kann noch erfolgen. Welche Sommerferien haben wir hier? Nein, es gibt, für die, es gibt ja auch sogenannte Parlamentsferien. Ja, ja. Okay, jetzt der Grund. So äh, in dem Moment, wo wir den zweiten Mann dann aufgrund juristischer Sachen da reinkriegen, haben wir Fraktionsstatus und eigenständigen und eigenständiges Antragsrecht. Und dieses eigenständige Antragsrecht, eventuell noch in Kombination mit dem Urteil, wo dann noch Auflagen für den Kreis ja mit werden, äh, müsste uns auch die Möglichkeit geben, dass dann über die Ausschüsse neu geredet wird. Aber erst mal ja, wenn man überstimmt. das ist das ein Problem? Wenn wir nicht überstimmt? Die Ausschussverteilung wird nach der Rund erfolgen. Und das heißt, es wird ja ein Verstoß gegen das Recht gemacht. Nein, dann hast du schlimmstenfalls drei Zweier Dann wird gelost. Ja. Das, ist, das ist noch das Beste, was passiert. War ja, aber doch erstmal, ab ja, in das Ganze, ja. weil das ist doch keine Sache, die morgen über die Bühne geht. Da haben wir doch Monate mit vorne zu tun. bekommt sich bei Japan wird uns dann schleifen äh, wieder Wir hatten ja, sonstiges alles durch. Hat jemand noch ein sonstiges auf die Tagesordnung zu setzen? Hm. Habe ich ja eben schon. Damit äh, gebe ich noch Termine bekannt. Am 30.08. bis 31.08. das Wochenende in Klebe ist der Landesparteitag. Äh, ja. ja. Und dann am 30. August in Berlin die Freiheit schon Angst-Demo statt. Und damit beende ich die Sitzung. Ich habe gar nicht gesagt, wo wir angefangen haben für das Protokoll. Aber heute hinter einer 1 Berlin. Stopp. Ob er über hinfährt. Ja, nach Berlin. Hm. Vielleicht. Ich weiß nicht, vermutlich nicht. Ja. Ich fährt wahrscheinlich im Bus wieder. Ne? 25 Euro. Wenn der sowas nicht mit sich macht. Oder im Bus will ich ja. Ja, das den den ist der der der ja fertig ja. Aber äh, sonst ist es äh, ja so, dass wir eine Ich für die falschen Angst, der Bus, der da fährt. Wir fährt in der Regel so, dass er von Anfang an eben modal ist, Ende eben wie wieder fährt. Genau. Aber das möchte ich auch nicht. Okay, machen. dann würde ich jetzt um 21 Uhr und zwei Minuten diesen ja. Kreisstammtisch äh, ja. beenden. Vielen Dank und ich hoffe im Stream, dass man uns ein bisschen ja. hören konnte.